So, dann wunderschönen guten Abend äh, zum Abschlusspanel, aber nicht der Abschlussveranstaltung des heutigen Abends. Wir wollen uns heute mit Humor und politischer Kritik auseinandersetzen. Und äh, ich freue mich schon sehr auf dieses äh, schön zusammengesetzte Panel. Ähm, es ist ja so, dass Ironie, Satire, Humor sozusagen immer schon als so letzter Hilfeschrei der entrechteten und gequälten Subjekte sozusagen verstanden wurde. Ähm, Humor hat eine, eine Funktion auch ähm, als, als Kritik an, an herrschenden Verhältnissen immer wieder gehabt, ähm, aber auch dient er auch immer zu regressiven Zwecken und auch ähm, zum Aufpeitschen der Massen. Ähm, das, das ist sozusagen eine Ambivalenz von Humor, die wir, die wir sehen, die wir in der Geschichte immer wieder wahrgenommen haben, aber wir sehen auch den Witz, der sozusagen sich gegen die Herrschenden gerichtet hat. Ähm, wir wollen heute viele Facetten ähm, dieser, dieser Auseinandersetzung zu, von Humor und politischer Kritik äh, betrachten, wir freuen uns dabei, ähm, tolle Leute zu haben. Ähm, wir haben eine, eine, eine Dimension davon, dass wir glaube ich sehr gut sehen können, wie auch die Herrschenden mit Kritik umgehen. Nur Erst kürzlich sah man Präsident Joe Biden, der im, in dem Presseball des Weißen Hauses darüber scherzte, dass man ja bei ihm solche Witze machen könnte über ihn und der sich auch da von seiner selbstironischen Seite gezeigt hat und auch ein bisschen deutlich gemacht hat damit, dass das auch zu einem so einem Legitimationsinstrument von bürgerlicher Herrschaft dient, eben tolerant ähm, und so weiter zu sein. Und auf der anderen Seite sehen wir, ähm, wie Präsident Erdogan in der Türkei zum Beispiel allein im letzten Jahr 45.000 Anzeigen wegen Präsidentenbeleidigungen gestellt hat. Davon gab es ähm, 9.700 Anklagen zu 86 Prozent Verurteilungen. Das heißt, da sind mehrere hunderttausend Menschen in den Knast gekommen, wegen Präsidentenbeleidigungen, wegen ähm, sehr lustigen Witzen, die ihr im Internet gerne nochmal nachschlagen könnt. Ähm, zu, dieser, zu dieser Frage, wie, ähm, wie, wie sich Humor in den verschiedenen Systemen ähm, äh, artikuliert, gibt es ein schönes Zitat, ähm, was vielleicht das nochmal äh, auf den Punkt bringt, von Georg Seslin, der sagt, Ironie und Satire sind notwendige Begleittechniken der Aufklärung und sie sind die Überlebensmittel in finsteren wie in grauen Zeiten. Ihr großer Nachteil liegt darin, dass sie in Übermaß eingesetzt von der Kritik zum Fatalismus führen. Und aus dem bei Bedarf sich öffnenden Ventil von Lachen über die Verhältnisse werden die gewaltigen Schornsteine der affirmativen Lachindustrie. Der demokratische Fürst gibt sich durchaus gerne der Lächerlichkeit preis, wohl wissend dass die strukturelle und massenhafte Majestätsbeleidigung nicht das Geringste an der Macht ändert. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, um die Ambivalenz und die Schwierigkeit zu diskutieren, vor der auch eine linke Kritik, auch eine humoristische und ironische, sarkastische und alle anderen Spielarten von Kritik in unserer Gesellschaft stehen. Und ich freue mich sehr, das heute hier zu diskutieren. Ich fange mal einfach hier neben mir an bei Paula Irmschlar. Sie ist Redakteurin der Zeitschrift Titanic, hat vor, glaube ich, zwei Jahren den Roman Superbusen geschrieben, in dem sie quasi eine Art, das wird immer als Pop-Roman bezeichnet, kann man so auch übernehmen, ne? in dem sie quasi die Antifa... Jugendheranwachsende Zeit in ähm, Chemnitz beschreibt, karl marxstadt muss ich sagen, hier. Ähm, genau, und du schreibst ähm, im ND in der Jungle World und bist auch Podcasterin. Also, warst du mal, ne? Ja, na. ich wollte jetzt nicht darauf hinweisen, dass der Podcast äh, nicht mehr so richtig aktualisiert wird. Okay, schön, dass du da bist, Paula. <lacht> Okay, das habe ich versaut. Nein, nein. <lacht> alles toll. Okay, ähm, dann hier zu meiner Linken und zu äh, eurer Rechten, Sebastian Hotz, wahrscheinlich den meisten besser bekannt als El Hotzo, ähm, hat sich auf Instagram und Twitter eine Reichweite aufgebaut mit seiner Pointendichte, die, ähm, wo ich mich immer frage, wann zum Teufel kommst du auf diese Pointen? für die ich den ganzen Tag stricken müsste. Die haust du da im Viertelstundentakt manchmal raus. Ähm, du hast gar nicht so eine, ja, gibt eine klassische Karriere von einem Internetphänomen? Naja, klassische Karriere von einem Internetphänomen ist im Internet was machen und mm. dann kommt irgendwie Spiegel Online und macht ein Interview mit dir und das, das ist es dann, also ah. so gesehen schon, aber ich bin kein Medienmensch. In, nicht gelernt und auch nur unfreiwillig jetzt in dieser Situation, glaube ich. Also schon sehr freiwillig, aber man kann damit kokettieren, dass es unfreiwillig wird. Ja, dann ist das, das, das, das, dafür haben wir Platz heute Abend. Ähm, neben dir ähm, ist Özge äh, tritt unter dem äh, Namen Özge Schimözge, Şim glaube ich, habe ich richtig ausgesprochen? Es ist ausgedacht. Das ja, kann man nicht richtig ich, ausgedacht. ich wusste jetzt nicht, ob ich das, ob ich das sagen soll, dass das ausgedacht ist. Das ja, okay, ist, ist ausgedacht. ausgedacht. <lacht> äh, es ist auf, ist auf Band, ne? Ähm, Du bist Autorin, auch vor allem bei Twitter schreibst du unheimlich viel. Du bist aber auch Streamerin, was ich total spannend finde. Ähm, auf Twitch könnt ihr ähm, dir folgen. Da sind wenig, noch nicht so viele Linke sozusagen aktiv. Ähm, du schreibst aber auch Kolumnen, ähm, Mission Lifeline, hast du eine Kolumne. Und ansonsten ähm, ja, begegnet man dir, glaube ich, ständig im Internet, wenn man da ein bisschen rumhängt. Ähm, und finde ich wirklich, ein, ein, ein, hast da irgendwie auch... Ja, schreibst sehr aktuell sehr ähm, scharf. Auch immer ähm, beobachtest du sozusagen die Gegenwart. Als letztes im Bunde ähm, möchte ich Thomas Ebermann begrüßen. Ähm, als Autor, Satiriker kann man sagen. Ne? Lange Zeit ähm, politisch aktiv und das kann ich ihm jetzt. Also ich fange mit der ähm, Geschichte im Kommunistischen Bund an, ähm, die das sozusagen die das als Trüffelschwein bezeichnete ähm, vielleicht fortschrittlichste Teil der K-Gruppenbewegung der 70er Jahre, 80er Jahre bezeichnet werden kann. Und bist dann mit äh, vielen deiner äh, Genossinnen und Genossen äh, zu den Grünen reingekommen. Ähm, auch dort äh, äh, ist dein Talenten nicht unentdeckt geblieben und du bist dann äh, die parlamentarische Leiter bis zum Fraktionschef der Grünen gek geklettert und hast dann gemerkt, äh, dass die Partei, ich glaube, deine Worte verkommen ist. Ne? Ähm, ja. ähm, und bist dann dort ausgetreten. Oh, das gibt mir jetzt wieder Ärger im Nachhinein, dass ich das gesagt habe. Ne? Oh Gott. Ähm, und auf jeden Fall ähm, schreibst du ähm, in den letzten Jahren ganz viele äh, Theaterstücke. Und darin spielt Humor auch immer, ne, oder verschiedene Spielarten äh, des Humors, eine, eine große Rolle. Ähm, ich glaube, so eins der Lebensmotti ist, ähm, die Wirklichkeit äh, oder den deutschen Alltag zur Kenntlichkeit entstellen. Ähm, beschreibst sozusagen immer eine politische Dimension und ähm, ja, unterhältst dabei und möchtest aber nicht einfach nur unterhalten, sondern immer auch herausfordern. Und wer das sich anschauen möchte, da gibt es unheimlich viele ähm, Stücke von ihm, im Moment Heimatbesichtigung eines Grauens und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das wir zusammen gemacht haben. Er hat die kreative, ich die administrative Arbeit gemacht, bei Q, ähm, einem Roman über die Bauernaufstände im Mittelalter. Ich hoffe, ich kann deine, äh, habe das jetzt so einigermaßen im Schnelldurchlauf korrekt zusammengefasst, Thomas. Ja, mit dieser Runde, die ja ähm, sehr unterschiedlich ist von den Perspektiven, von den, von den Orten, in denen sie spricht und ähm, vor den Hintergründen, ähm, wollen wir heute Abend diskutieren, dann auch gerne äh, mit euch, aber auch mit dem Publikum. Das heißt, wenn ihr aus dem Publikum äh, Fragen mitbringt, dann ähm, schreibt die in den, in, in, auf den Kanälen auf YouTube, auf Facebook, hallo auch an euch, die ihr da zugeschaltet habt, oder in unser Pad, was wir eingerichtet haben, wenn ihr es mit Anonymität haltet im Internet, ähm, dann kommt das hier auf dieses Pad und ähm, wir können die Fragen sozusagen weitergeben und diskutierbar machen. So, ähm, das soweit zum Ablauf. und Gestern habe ich vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Henning Obens, arbeite als Referent für Digitale Kommunikation hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, und freue mich, dass wir hier nochmal ein volles Haus haben am letzten äh, am Abend hier sozusagen. Ja, äh, der erste Blog heißt bei mir ähm, Vorurteilsaufnahme. Und ähm, da würde ich mit ähm, Sebastian äh, beginnen. Ähm, was bege begegnet dir im Internet am häufigsten, als Kritik an deinem Humor? Also oft, dass ich unglaublich unlustig und nervig bin, was eine berechtigte Kritik ist, glaube ich. Und ähm, dass ich entweder ein verblendeter, arbeitsscheuer, kommunistischer Lump wäre, der mal anfangen soll zu arbeiten, oder halt, dass ich ein neoliberaler Karrierist wäre. Äh, eine dieser beiden Beleidigungen ist mir deutlich lieber als die andere. Ähm, und allgemein halt dieses... Zu nerven halt die Fresse, du hast keine Ahnung von allem, aber das ist ja äh, keine Besonderheit im Internet, dass man dass einem da ein gewisses, eine gewisse Ablehnung entgegenschlägt. Das ist, glaube ich, so der Durchschnitt der Kritik. Also bei Dislike, ähm, ein Format, wo Leute das vorlesen, sagt, sagt einer äh, El Hotzo, 100% linkspolitischer Zeigefinger, besser Fühlhumor. Trifft es das? Ich glaube, das ist die Essenz von beidem tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich finde es grundsätzlich erstmal mit den letzten beiden Worten dieser Beleidigung bin ich ganz zufrieden, weil ähm, trotz, trotz allen aufzuzeigenden Missständen geht es ja bei Humor und bei Unterhaltung unterm Strich darum, dass sich Leute halbwegs ein bisschen besser fühlen sollen und zumindest einen kurzen, einen kurzen Moment der Freude haben sollen. Also besser fühlen Humor finde ich okay. Ähm, das mit dem Zeigefinger ist natürlich etwas, was mir wehtut, weil der erhobene Zeigefinger im Zusammenhang mit dem Besserfühlen ist natürlich... Ähm, ja, die, die klassische äh, ich weiß ja, dass es schlecht ist auf der Welt und wenn ich das wahrnehme, ähm, muss ich ganz mehr dagegen tun, weil das die, die Bewusstseinsschaffung allein schon reicht. Also ich würde sagen, ähm, das war eine der, Beleid der, der äh, Kritiken, die mich äh, tiefer getroffen hat als die anderen. Und was kennzeichnet für dich äh, linken Humor, wenn du das so versuchen kannst zum Reißen, also um die Debatte hier so ein bisschen zu öffnen? Ich, ich glaube, äh, wir haben eine sehr, sehr, sehr, sehr breite und ausdifferenzierte äh, Meinungsvielfalt äh, im, im linken Spektrum, sowohl offline als auch online und deshalb weigere ich mich ein bisschen dazu zu sagen, dass es da einen dezidiert linken Humor gibt, äh, weil er eben so vielfältig, so zersplittert ist und durch drei, vier, fünf, sechs ironie gar nicht mehr für Außenstehende zu entziffern ist. Ähm, ich glaube, es gibt von außen betrachtet, eben von Spiegel Online oder whatever immer so, Leute, auf die man zeigt und sagt, das ist linker Humor, zum Beispiel auf mich, aber ich glaube, es gibt genügend Leute, die sich lieber in den Kopf schießen würden, als sich von mir humoristisch repräsentiert zu fühlen, was ich auch verziehen kann. Aber ich glaube, es gibt Linke, die Humor machen, aber ein dezidiert linker Humor existiert aus meiner Sicht nicht. Es gibt natürlich immer so eine gewisse Sprache, in der man spricht, die sich ähnelt und eine gleiche Grundlage oder eine ähnliche Grundlage, von der man argumentiert, aber so ein dezidiert linken Humor, wo man draufdeuten kann sagen, das ist linker Humor, Gibt es nicht und warum auch? Wäre peinlich, wenn es so wäre. Aber ist es nicht vielleicht die Stoßrichtung von, von humoristischer Kritik oder so, dass die nach oben zielt und nicht nach unten? Also ist das so, also um sozusagen mal in die Debatte einzusteigen, weil sie jetzt, wenn ich das Gefühl hätte, linker Humor, Satire, versucht sich immer mit den Mächtigen anzulegen und äh, rechter Humor ähm, versucht auch eher sozusagen auf Kosten der Ohnmächtigen zu punkten. Oder... Äh, also jedenfalls versuche ich in die Richtung Witze zu machen oder so, ähm, aber vielleicht, ja. Also ich, ich glaube, das äh, hat sich durch das Internet in den letzten Jahren und auch durch, durch äh, amerikanische Politik der letzten zehn Jahre oder eigentlich der letzten 70 Jahre äh, ein bisschen verschoben. Also rechter, rechter Humor ist ja oft so ein, die linken Eliten äh, drücken uns nach unten und wir müssen uns wehren dagegen. Und äh, ein linker Humor muss, um von einem breiten Publikum wahrgenommen zu werden, erstmal klar machen, ich bin nicht die Grünen. Und wir sind nicht auf gleicher Wellenlänge, auch wenn wir von außen betrachtet beide links stehen könnten. Das ist äh, etwas, was äh, erstmal immer zu klären ist und das ist auf der begrenzten Plattform, auf der ich agiere, manchmal gar nicht so einfach. Thomas, ähm wir hatten im Vorgespräch die Diskussion so ähm, und da, da kam die Frage auf, ist Humor denn irgendwie ähm, ein Privileg von uns Linken oder ähm, ist das nicht so? Ich habe nochmal auf der Herfort nachgedacht, das Wort Humor benutze ich für meine ganze Arbeit nicht. Also es begegnet mir das zweite Mal zu, zuletzt vor acht Jahren bei einem langen Interview mit der klugen... Frankfurter Studentenzeitschrift Diskurs, die haben auch Humor als Möglichkeit von Subversion oder sich wehren in bedrängenden Verhältnissen gemeint. Das hängt damit zusammen, das Wort Humor, wenn ich spontan assoziiere, das baut unheimlich nah an Frohsinn. Und es gibt ja diesen furchtbaren Marsch, deutscher Frohsinn von 1865, wenn du den hörst, alle. wenn du den einmal gehört hast, weißt du, wo der Frohsinn herrscht, ist das Pogrom nicht weit. Das, äh, der Frohsinn ist etwas enorm bedrohliches. Wenn, wenn die Deutschen frohsinnig werden in ihren Festzelten, äh, haben Minderheiten mindestens Grund, Angst zu haben, denn das geht dann über in diesen äh, Mitmachzwang da man ja Humor hat, darf man nicht außenstehen. Und es ist wahnsinnig gefährlich in so einer Situation, sagen wir mal, die Polonaise oder den Ententanz nicht mitzumachen. Weil diejenigen, die die Polonaise oder den Ententanz veranstalten, die ahnen natürlich ihre Verblödung. Und deswegen dulden sie niemanden, der am Rand sitzt und sie dabei beobachtet. Und da kommen schon Zischlaute. Denkst wohl, du bist was Besseres, was? machst wohl nicht mit dir. Und in sehr vielen Situationen dieses Frohsinns oder dieses Humors, wie ich das genannt habe, ist diese bedrohliche Situation, dass man ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Autonomie aufbringen muss, sich zu verweigern. Ganz viele Analoge Situationen auf Betriebsfeiern und Beerdigungen und sowas sind leicht konstruierbar. Ich glaube, Humor habe ich, als ich erwachsen wurde, tatsächlich nur als den Schrecken des Rechten kennengelernt. Humor, das war für mich meins, wir es singt und lacht. Mit einer Ansammlung reaktionärer Reden oder... Äh, äh, Silvester von Acht bis Mitternacht mit einer Ansammlung von Hordeneffekten der dort engagierten Menschen oder, oder eben auch dieses Heinz Erhard ist Humor. Heinz Erhard ist die Verkörperung des postfaschistischen Deutschlands als Humor. Es gibt überhaupt keinen gefährlichen Aspekt. Es gibt den Nationalsozialismus nicht. Es gibt einen bisschen zerstreuten Mann, der sympathisch ist, weil er so zerstreut ist und mit dem Leben nicht zurechtkommt und nicht so gut Fahrrad fahren kann und ein bisschen dick ist. Und unheimlich gemütlich. Das Selbstbild der sich selbst verharmlosenden Deutschen ist der deutsche Humor, repräsentiert durch seine berühmteste Figur, der nach, nach Kriegszeit Heinz Erhardt, wenn jetzt gewählt wird, ist Heinz hat meistens der zweitgrößte oder beliebteste deutsche Humorist. Äh, meistens gewinnt Lorio Aber äh, warum das so ist, vernachlässige ich mal eben für einen kleinen Moment. Äh, Humor war für mich der Schrecken des blauen Bock. Heute hauen wir auf die Bauke. So, das, das ist sehr bedrohlich, wenn man da nicht mitmachen will. Deswegen ziehe ich das eigentlich vor, alles, was du gesagt hast, und das ist keine Kritik an euer Motto oder sowas, das ist eine kleine Reflexion am Anfang, nur ich ziehe das vor, dass das, was, was ich auf diesem Feld mache, richtiger bezeichnet ist mit Satire und Sarkasmus und nicht mit Humor, das ist mir zu gefährlich und das ist trotzdem vollkommen okay, wie das hier strukturiert ist und hinterfragt ist. Und ich... ich wir kommen ja noch nachher dazu ein bisschen, was gibt es für Spielarten von Satire und Sarkasmus und sich wehren gegen die ähm, Unzumutbarkeiten. Das dachte ich wäre erstmal so ein abgrenzendes Entree. Thomas Ebermann aus dem Rheinland, äh, aus, aus Hamburg, Entschuldigung. das hat man aber auch ein bisschen gemerkt. Ne? Ähm, ich ähm, gebe mal weiter an Özge. In der Rechten gibt es sozusagen, es gibt so ein ganz bekanntes quasi Meme, The Left Can't Meme. Ne? Und ähm, das ist so ein Thema, was irgendwie immer irgendwie zirkuliert und so weiter. Ist die äh, Linke auf Social Media dann äh, humorlos oder zu humorlos? Die Linke, die Partei oder die... Nee, Linke, die... die, die oh, Linke. Da, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr beschäftigen. Mit der gesellschaftlichen <lacht> okay. Linke äh, müssen wir heute, glaube ich, reden. Ähm, ja würde ich sagen, ja, würde ich bestätigen und ähm, da kann man jetzt natürlich irgendwie versuchen, in tausend Gründe für, find, zu, für zu finden. Und ich glaube, ein Grund ist, dass Memes, ähm, Internet-Tumor allgemein, aber gerade Memes halt ihrer Natur gemäß einfach sau verkürzt sind, sein müssen. Und damit haben Linke, glaube ich, ein riesengroßes Problem, ähm, weil wir immer Angst haben, wenn ich das jetzt verkürze, dann verfälsche ich das. Wenn ich das jetzt verfälsche, dann hat es keinen Wert mehr. Ähm, wenn ich das jetzt zu knapp mache, dann kann man mir das so und so auslegen und damit will ich gar nicht auf ähm, politische Korrektheit ein, anspielen, so, sondern wirklich einfach auf diesen ähm, Drang, alles abzudecken immer alles so, so, so umfangreich wie, wie möglich zu machen. Und da ist, glaube ich, das Internet der ganz, ganz falsche Ort für. Ähm, kein Mensch liest lange Texte im Internet, außer ich schreibe sie. <lacht> Also auf, auf Memes liest niemand lange Texte. Ich habe letztens erst ähm, ein, ein Meme gesehen von einem linken äh, äh, Landtagsabgeordneten, der namenlos bleiben soll. Das war ähm, dieses Meme mit dem ja, jetzt Memes beschreiben auf dem Panel auch gut, gute Idee <lacht> mit dem Auto, was so Nach ruckartig einbiegt in, in die Ausfahrt und sau viel Text einfach auf dem Schild. Ich denke so, was denkst du denn, wer das liest? Wenn ich mehr als drei Zeilen auf einem Meme sehe, dann scrolle ich weiter. Das heißt also, ja, die Linke ist im Internet humorlos, weil die Linke nicht kurz sein kann. Und kurz sein ist so viel wichtiger als richtige Sachen sagen im Internet. Deswegen. Kann man nicht auch kurz richtige Sachen sagen? Also gibt's Wir versuchen da es tagtäglich. <lacht> Aber, ähm, also, die, die ist ja die, genau die spannende Frage, ne? wo, wo liegt in der, oder wer kann vielleicht auch ähm, durch eine Polarisierung, kurze, knappe Sachen ein bisschen, äh, was, was können die Linken dann da lernen, also die, die die jetzt davor sitzen und denken, ja, wie, wie kann ich Meme lernen? Ähm, so. Ach, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. <lacht> Aber guck mal, das ist die Audience, die sitzen alle jetzt mit, äh, ich sag mal, mit Stift und Zettel, also... No offense, aber Stift und Zettel. Ähm, ne? ähm, ich, oh, Entschuldigung. <lacht> es tut mir leid. Oh shit. Also, ich habe auch irgendwo Stift und Zettel noch. Ich, ich fühle ich. Also ich bin ich, zu mir passt das altersmäßig aber auch viel besser. Also. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall, ey, Stift und Zettel, wichtig. Ähm, also was was was kann man da nehmen was, was, was, was, bringt, was bringt dich sozusagen in, ja, kurz in Mode sein, wie da? Also kurz sein und auch also es muss halt auch es muss halt auch einfach ein bisschen mal reinballern und das ist klar, da haben glaube ich auch Linke immer ein bisschen Angst vor irgendwie ähm, äh, zu unanständig irgendwie rüberzukommen und den, das Feld der, des zwischenmenschlichen Miteinanders irgendwie zu verlassen und polemisch zu werden und so und also, da sich große Scheu bei Linken und äh, das ist ähm, ein Problem. Sind wir auch zu deprimiert, wir Linken, über den Zustand der Welt und, und der Lage der Linken und jetzt auch die Partei mitgemeint? Mhm. Ähm, also, also ist das sozusagen, sind wir zu getragen und kommen nicht so richtig nach vorne irgendwie oder wie würdest du das beschreiben? Vielleicht, aber das muss ja gar nicht zur Folge haben, dass man keine guten Memes macht. Einige der besten Memes, die es gibt, handeln von Depressionen und von Verzweiflung. Also das ist ja auch ganz bezeichnend für so Gen Z, also Generation Z, also Leute, die nach 95 96 geboren sind. Dass man in dem Bewusstsein darüber lebt, dass die Welt eben vor die Hunde geht und daraus aber eben wieder sorry Humor macht <lacht> also ne ähm, äh, ja, wiederaneignung Reframing das genau, ist so, keiner genau. kennt den blauen Bock hier mehr das ist doch was also, also, also ich glaube ich glaube oder blauer Bock noch nie gehört oder also mir hat das alles sehr eingeleuchtet was Thomas ja. gerade gesagt hat ja aber <lacht> ähm, ja, also ich glaube so, so äh, äh, gut, gute Guten Internethumor als, als, ich bin zu deprimiert, um guten Internethumor zu machen, sowas gibt es nicht. Das, das gibt es nicht, weil guter Internethumor ist, kommt von deprimierten Leuten. Okay, there's still hope. Um, Paula, um, so es gibt ein äh, sch schönes Zitat, das heißt, in unseren Leitmedien kommt das wahre Bild unserer Verhältnisse nur in Form der Satire vor. Und wie das Kabarett die Aufgaben der politischen Kritik hat übernehmen müssen, so wurde Gesellschaftskritik oder ganz allgemein gesprochen, Ethik zur Sache launiger Kolumnen. Welche Rolle spielt Satire und Humor für dich als Mittel von Gesellschaftskritik? Ich bin ganz traurig, weil Thomas gerade mein Mindset zerstört hat. Weil ich fühle mich eher so dem Nah, dem Frohsinn. Also habe auch lange dafür gebraucht, mir das Ei zu gestehen, bin nach Köln gezogen, <lacht> liebe jetzt Karneval und finde das total, also für mich, die aus Dresden kommt, wo alle ähm, immer nur so eine Fresse ziehen und Menschenansammlungen immer nur aus Nazis bestanden haben, ähm, ist das total toll, dass Menschen jeglicher Herkunft und Klasse zusammenkommen. Ich verstehe natürlich total, was du meinst, aber ich empfinde das irgendwie ähm, super anders. Und deswegen ist auch so mein, also das hat mit meinem Verständnis von Humor eher zu tun. Also ich würde auch sagen, ich war, bevor ich überhaupt politisch war oder das hätte bezeichnen können, eher schon lustig. so ähm, Und bin mit RTL und Radio und diesem ganzen Kram aufgewachsen und bin nicht... Also, ich bin nicht lustig geworden, weil ich an der Welt verzweifelt bin, sondern das ist irgendwie, ich weiß nicht, später gekommen. <lacht> und also, ich habe so das Gefühl, die, Linke, die Linken müssen das immer so rechtfertigen, dass sie Lust auf Spaß und Lachen haben. Und ich denke mir nur so, seid doch gern zusammen und lacht doch gern zusammen. Und das Politische kommt noch on top. Also, ich mache ja auch politische Witze so, aber erstmal bin ich gern lustig so und bin zudem noch links, würde ich so sagen, vielleicht sehe ich das in zehn Jahren auch anders, aber ähm, ich mache Humor oder Satire nicht aus einem Verzweifeln an der Welt, sondern eher aus einer Lust ähm, an Menschen. Und das ist weiter. Also ich habe, ich bin wahrscheinlich dann hier so die Hippie-Tante, aber ich finde eigentlich ziemlich viel geil und deswegen lache ich gern. Und ähm, ja, so ist es bei mir eher. Und würde auch gar nicht sagen, dass. Ähm, ich glaube, ich habe überhaupt nicht deine Frage beantwortet. Ferner, also. <lacht> ich weiß, achso, äh, ob man über Satire mehr die Politik versteht, das würde ich gar nicht sagen. Also, ich verstehe die Politik schon eher mit Artikeln über die Politik. Ähm, aber manchmal macht jemand einen Punkt, ähm, auch auf Twitter zum Beispiel, der mit Übertreibung ähm, das mir näher bringt, warum das jetzt ein Problem ist. Ne? So. Also, ich glaube, dann durch die Übertreibung unterstreicht man manchmal Probleme. Aber ich würde nicht sagen dass Satire so wichtig ist, ähm, dass man es nur so versteht. Das glaube ich, glaube ich nicht. Also spielt ja ein bisschen auf die Sache an, dass jetzt, keine Ahnung, ähm, ein Böhmermann gerade sozusagen in Richtung Investigativjournalismus geht, dass irgendwie manchmal einfach vieles, also irgendwie nur über solche Formate, wo die Leute auch noch mitlachen und sich dann dadurch vielleicht öffnen, ähm, auch noch wahrgenommen wird und sozusagen das noch mehr vielleicht Freiheit der Artikulation bietet, ähm, wenn es mit dem Lachen rüberkommt. Ähm, da komme ich später auch noch auf Thomas, ähm, weil sozusagen die Leute öffnen sich, die, die Veranstaltung ist übrigens auch voller als andere Veranstaltungen ähm, im Laufe des Tages, ähm, weil wir einfach ja auch vielleicht gerne lachen und, ähm, und uns irgendwie sozusagen öffnen, da nochmal anders gegenüber ähm, auch inhaltlicher intellektueller Kritik. Ist das so, siehst du das, ist das ein bisschen das, wie du das auch ja, siehst? Ja, es ist halt so Unterhaltungsfernsehen, aber da ist es ja sozusagen andersrum. Da steht erstmal ähm, das Ziel dahinter, also das Rechercheziel und die politische Agenda. Und dann nimmt man die Mittel des Humors. Ähm, genau, da steht erstmal die Idee so von. Und ähm, ich glaube, es ist vielleicht so ähnlich wie Kinderfernsehen oder so, also dass man halt so Sachen in eine andere Form presst, als jetzt in den Artikel, Artikeln. Ne? So, also, also dass man einfach spielt mit Formaten und so und natürlich das auch ausprobiert. Ähm, aber ich genau ich würde das dann doch wieder auch positiver sehen, als äh, irgendwie, weil es, so, weil es so schlimm ist, dass wir deswegen das lustig machen, sondern ja, weil es eben funktioniert. Also Sachen prägen sich ein mit Emotionen und dann ist das halt Lachen oder manche, es gibt ja auch andere Beiträge als jetzt ähm, so lustige Satire, Fernsehbeiträge, die besonders schlimm sein sollen. Also so, dass man weint dabei. Ne? Da gibt es dann, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich äh, irgendwelche Instagram-Videos oder was weiß ich, so kurze Videos, ne? wo es so besonders mit trauriger Musik oder so ne? das sind ja einfach so Verstärkungsmomente. Aber die appellieren ja alle an so eine Menschlichkeit. Ja. Vielleicht Thomas, nochmal eine kurze Nachfrage. Du hast äh, ein Buch geschrieben mit Rainer Tramper zusammen, Sachzwang und Gemüt, schon ein Weilchen her. Da schreibst du im Vorwort, dass die Methode sei oder das Ziel sei, mit verschiedenen Stilmitteln dem Zeitgeist die Arglosigkeit zu nehmen. Ähm, kannst du das nochmal ausführen? Weswegen machst du eigentlich mehr Theater, äh, Satire und Sarkasmus, äh, niemals Humor, äh, in, in deiner Art zu schreiben? Wie bist du darauf gekommen, dass du mehr dich in die Richtung sozusagen entwickelt hast, auch von jemandem, der sozusagen früher ja eher ähm, ne, Betriebsräte organisiert hast im kommunistischen Bund und so. Also wie bist du sozusagen in diese Richtung gegangen? Oh, ja, ja, ja, ich wollte schon immer mal aus meinem Leben länger berichten. Ne? <lacht> ähm. Nein. Nein, also er, er bestimmte Sachen, die... Ähm, die kann man nur, indem man nicht Empörung vorzeigt. Also, das ist immer schwer, Leute, wenn Satiriker Satire erklären müssen und dabei so unwitzig sind. Aber äh, die Möglichkeit in einer Talkshow darzustellen, dass man das Format Talkshow verachtet, und die Diskutanten und den Moderator verachtet. Das geht eigentlich nur, indem man Momente der, des Satirischen oder des Sarkastischen aufnimmt. Das ist etwas anderes, als zu der aufgeworfenen Frage eine Gegenposition zu beziehen. Sarkasmus und Satire ist sozusagen eine Möglichkeit, aus der Position der Unterlegenheit, denn unterlegen ist man ja immer zu. Ich kann jetzt ja nicht sagen, hier vor euch sitzt ja ein ganz schöner alter Mann, der hat mal gedacht mit 18, 19, er verwendet sein Leben dafür, dass die Welt eine bessere wird. Wenn ich das jetzt bilanciere, muss ich sagen, hat nicht geklappt. Wa? Ähm, ja, das ist so. Das ist einfach so und das macht... Äh, Macht schon ein klein bisschen historischen Pessimismus, Gefahr von Resignation und sowas aus. Und wenn man darüber zu sehr flennt, dann wird man langweilig. Und wenn man, wenn man das in Empörung gießt, dann spielt man mit in der Kulturindustrie. Ich finde es zum Beispiel richtig lächerlich, wenn jemand Antipode sagt, was sehr Konservatives oder Reaktionäres. Und ich tue so, als würde ich das das erste Mal gehört haben und gieße ihn Wein ins Gesicht oder Schlag auf den Tisch oder sowas. Da bin ich Bestandteil einer inszenierten Kulturindustrie. Wenn ich ausdrücken kann mit satirischen Mitteln, dass ich ihn für einen Vollpfosten halte und die ganze Sendung auch, und das ist ein paar Mal gelungen. Ist mir ein paar Mal gelungen. Das ist jetzt sogar auf YouTube. Also ja, ja, als die äh, Grünen noch witzig gesehen. waren, heißt das Ding. Also. Ja. Der, der, der, da ist es wirklich mal gelungen. Das ist natürlich trotzdem eine Fälschung. Man muss sagen, dass in dieser Welt auch ein, ein Riesenberg von Niederlagen passiert ist. Ne? Man ist ja nicht der Held, der da hingeht und sagt, heute mache ich euch mal fertig und dann klappt das auch. Ne? Manchmal kriegt man sowas über die Rübe. Die ersten Tage des Kriegs um Kroatien und sowas, da sitze ich da wie ein begossener Pudel und fünf Leute tun so, als hätte ich schwere pathologische Defekte und müsste ins Heim gesteckt werden und ich komme aus der Nummer nicht raus. Also ich bin kein Siegertyp, aber es gibt manchmal die Möglichkeit. Und insofern ist tatsächlich Satire und Sarkasmus ein, ein Instrument aus der, aus der Position der Verlorenheit, der noch ein klein bisschen situativen nicht zu saugen. Wenn das gelingt, dann ist man schwer oben auf und lässt sich feiern in der Kneipe, und bis man wieder richtig verliert. Ja, wenn ich noch eine Anmerkung zu sage, ich bin ja ein Erklärbär, das muss ich ja verteidigen gegen dich. Ne? Also an unserem an Heimat, mit dem ich gerade auf Tour bin, gemeinsam mit Thorsten Mense und Flo Dahmer, der dauert 2 Stunden 20 Minuten, es wird auch ziemlich viel gelacht und ein paar Poenten, da weiß man schon, die, wenn die nicht so klugen im Saal sind, dann klappt die Pointe gegen Philipp Amthor immer, weil der so blöd aussieht oder so. Wenn er etwas mehr Klugheit da ist, dann klappt so ein Satz wie, immer wenn jemand vom Wald spricht und ihn Deutschen Wald nennt, also zu einem Moment unserer Identität, dann wächst in mir die Sehnsucht nach asphaltierten Parkplätzen. So, das ist eine kurze Pointe. Da lacht meistens nur die Hälfte, weil sie denkt, aber ist doch Hambacher Forst und so kann man es nicht sagen. <lacht> ne? Also, ich will sagen, ich glaube, dass ich einen Anspruch habe, ohne, ohne dass der jetzt irgendwie auftrumpfend rüberkommt. Ich bin ein Feind von Zerstreuung und möchte die Mehrheit meines Publikums überfordern. Dieses Zeigefingerding fürchte ich nicht. Das ist ein alter Vorwurf, dass linke Intellektuelle irgendwie unsinnlich sind und theoretisch sind und graue Haut haben und nicht wissen, wie man knutscht und sowas, dass er... Das ist sozusagen der lapidarste Vorwurf, den die vertrocknetsten Figuren seit 50 Jahren gegen mich erheben. Da komme ich einigermaßen durch. Aber Thomas, die, die ist zu lang, ich höre auf. Ich wollte sagen, ja. ich, ich, ich habe nichts gegen kompliziertes Erklären. Und das wird aufgemischt auf durch durch äh, situatives Lachen müssen. Ich halte mich mal ein bisschen aus, sonst überziehe ich. Also nur zuzuhören. Also <lacht> bitte weitermachen. Ich habe eine gute Zeit. <lacht> ja, also die... die <lacht> Wir haben eine sehr überfordernde Zeit. Dass, ähm, es... Also ich, ich, also ich mache das ja auch immer so, dann gegen, also diesen den Samuel Beckett-Katechismus am Abend immer einmal mit geschlossenen Augen sagen, scheitern, erneut versuchen, besser scheitern. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, diesen langen Atem brauchen wir ja als Linke ähm, in der aktuellen Zeit und in der Weltgeschichte. Ähm, ich würde noch mal zu Paula ähm, rüberschauen. Ähm, es gab jetzt, also du bist ja, arbeitest ja in der Titanic ähm, und der Gründer der Titanic, oder einer der Gründer, Henscheid, sagte, kritisierte sozusagen ein Gesinnungsspießertum, wie er sagt, in der jungen Generation von Humoristinnen. Gibt es jetzt die Zeitenwende auch in der, der Titanic? nochmal. <lacht> Ja, also es zeichnet einen natürlich als mega unspießigen Typen aus, wenn man das Wort Gesinnungsspießertum benutzt. Ähm, auf jeden Fall cooler Typ. Ähm, ja, ach, Zeitenwende ist jetzt so, glaube ich, ein bisschen drastisch. Ähm, ja, pff, ich glaube, so formal gab es das von der Arbeitsweise auf jeden Fall, ähm, als dieses Internet dazu kam weil wir auch einfach mehr Arbeit haben und dadurch mehr Feedback bekommen und andere Leute ähm, davon mitbekommen haben, dass es dieses Magazin gibt und äh, angefangen haben, dafür zu schreiben. Aber also Titanic war immer irgendwie im Wandel und hat auf die Umstände reagiert, die es so gibt und macht das auch weiterhin. Und ähm, Ich nehme es immer noch als Auffangbecken für Leute wahr, die sonst irgendwie nirgendwo so richtig... Ähm, hinpassen. Also ich liebe vor allem so das Nonsens-Zeugs ähm, daran, also dass man eigentlich alles da machen kann, von der Form her, natürlich nicht inhaltlich, aber von der Form her. Und ähm, deswegen würde ich sagen, nein. Aber genau wie Eckart Henscheid, glaube ich, die Titanic schon länger nicht mehr ganz gelesen hat, lese ich die alten Titanics auch nicht so viel. Deswegen <lacht> weiß ich auch nicht, was da... Jetzt so drastisch anders sein soll, außer dass halt weniger ähm, Brüste und äh, Stiefel und Strümpfe abgebildet sind. Ja. <lacht> Besseres Layout auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass, ich sagen darf, ich glaub, ähm, dass äh, diese Beobachtung, dass in der, jüngeren, in der jüngeren Generation von Leuten, die versuchen witzig zu sein, dass wir weniger beziehungsweise in manchen Fällen gar nicht ähm, tolerant sind gegenüber rassistischen und sexistischen und so weiter Witzen. Ähm, das ist ja das, was er damit meint mit Gesinnungsspießertum. Ne? Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir ganz vehement verteidigen müssen und die wir gar nicht abstreiten sollten, weil es ist so äh, und es ist aus guten Gründen so. Und ähm, ich glaube, je mehr man versucht, zu sagen, aber stimmt doch gar nicht, bei uns gibt es doch auch, auch Leute. Man gibt auch gibt auch 25-Jährige, die machen Dings, Schwanzwitze oder so. <lacht> ja, gibt es, aber warum, warum soll man so tun, als wäre nicht eine Tendenz vorhanden? Bei jüngeren Menschen halt auch einfach mehr darauf zu achten, gegen wen geht dieser Witz eigentlich? Geht er gerade nach oben oder geht er gerade nach unten? Und ähm, ja, das ist eine Sache, derer sollte man sich nicht schämen, sondern man sollte eher äh, diese, also ich finde das eine gute Entwicklung, das sollte klar gewesen sein. Und, ich, und ähm, die, hat, die hat ihre Gründe und ihren Sinn. Wolltest du gerade ansetzen? Äh, nö, ich wollte es nur so zwischenwerfen. Auch wir haben Sexisten als, ja. äh, als Gegensatz zu dem Gesinnungsspießertum. Ja, ich glaube. Äh, Auch das Spießigsein, also das... das, das, das ähm, der Gegenentwurf zu zu sexist und zu rassist sein spießig sein soll also das, das stimmt doch nicht also also es ist doch wenn spießig sein bedeutet gut bürgerlich ne, irgendwie Status Quo und sowas Rassismus ist der Status Quo Sexismus ist der Status Quo also das irgendwie als Spießertum zu bezeichnen ist so unsinnig ja ich glaube es ist genau dieses äh, unlocker sein und also ich glaube dass sich dann vorgestellt wird, dass wir, also unsere Generation, sich so ganz lange hinsetzt und mhm. an einem Witz rumfällt, der allen gerecht wird und das stimmt ja meistens nicht. Also ich glaube, ihr haut auch einfach mal raus. und ähm, Ja, also die, die können sich das nicht vorstellen, dass ein Witz rauskommt, einfach aus einem, okay. der nicht Tittenschwanz, was auch immer ist, sondern dass es halt noch anderes im Kopf von Leuten geben kann. Und vor allem, von wem dieser Vorwurf der Unentspanntheit kommt, ist halt auch großartig. Das sind irgendwelche Menschen, die in großen Altbauwohnungen sitzen, mit einem riesigen Bücherregal hinter sich, bei dem die Inneneinrichtung mehr kostet, als meine Monatsmiete für zwei Jahre. Und die denken dann, mir die Unentspanntheit vorwerfen zu können, weil klar bist du entspannt. Was glaubst du denn, warum du einfach eine gute Zeit hast? Weil es ist halt bei dir einfach nicht mehr so, es gibt keine, keinen materiellen Druck und keinen, keinen ideellen Druck mehr, bei dir, weil du hast dich damit abgefunden, dass nichts mehr passiert. Und dieses Abfinden damit, dass nichts mehr passiert, das ist zwar so ein Fatalismus, der sich auch bei mir natürlich einschleicht und bei jedem einschleicht, der irgendwie äh, ab, ab und zu mal verfolgt, was passiert, aber zumindest so eine kleine Unentspanntheit ist vielleicht was Schönes, weil dann ist noch nie eine Spannung drauf, die vielleicht gar nicht so ähm, unerfreulich ist. Ja, aber Zeitenwende, finde ich, klingt halt immer so wie... Ja, man hat sich so aktiv darum gekümmert, dass es jetzt anders wird. Und das ist halt bei Titanic das Ding, das so getan wird, oh, jetzt arbeiten da Frauen, es haben schon immer mal Frauen da gearbeitet, natürlich nicht genug, die haben jetzt mit einer geheimen Agenda das Ruder rumgerissen, das stimmt halt einfach nicht. Also es war eine Entwicklung, ne? Und also Zeitenwende benutzt man jetzt eher so für. Ja, ne? ja. ähm, aber genau, es ist, nicht so ein, es ist einfach eine natürliche Entwicklung, was nicht heißt, dass es vorher irgendwie natürlich war, dass nur so ein ausgewählter Kreis ähm, da repräsentiert war aber ja man reagiert auf das was um einen herum ist so das ist halt humor und satire und schreiben immer sie können es sich auch überhaupt nicht vorstellen Also es gilt jetzt nicht nur für die für die alten titanic herrschaften sondern so allgemein für die leute die ah, pc humor bla was auch immer diese kritik ständig äußern sie können sich wirklich nicht vorstellen dass man es wirklich unlustig findet also dass man dass man ihre witze auch dann unlustig finden würde, wenn man sie nicht inhaltlich problematisch finden würde. Dass das zwei verschiedene, voneinander getrennte Kritiken sind. Ähm, so, und, dann, und, dann, und dann tun sie immer so, als, als wäre... Ja, aber ich finde es halt lustig oder so, als wäre das irgendwie eine Verteidigung. So. Aber vielleicht noch mal ganz kurz als, äh, für die Freundin der geordneten Tagesordnung. Wir springen in Tagesordnungspunkt 4. Ähm, ähm, ich, ich nochmal so ein bisschen die Gegenfrage so, weil ich glaube, ganz häufig ist ja Humor auch oder diese Form von, also ich sag mal Rassismus, Sexismus ein Stück weit, jedenfalls intentional, wie weit das immer gelingt, weiß ich jetzt auch nicht, aber die Idee ist wahrscheinlich doch bei vielen, so Dinge zu, quasi kenntlich zu machen, indem man sie ausspricht, sie überzeichnet. So habe ich jedenfalls die alte Titanic immer gesehen, wahrgenommen, dass es jetzt nicht irgendwie nur plumpe, also dass sozusagen, das, dass es nicht kein Kokettieren mit rassistischen oder sexistischen Bildern nur einfach ist, sondern die, der Idee sozusagen mit einer Überzeichnung, das ins Lächerliche zu ziehen und zu kritisieren. So habe ich sie jedenfalls verstanden als Nicht-Abonnent. Ähm, aber das ist ja eine andere Methodik, ähm, sozusagen aber wahrscheinlich mit einem ähnlichen Ziel vielleicht, waren die Leute vor 20, 30 Jahren auch nochmal anders drauf irgendwie so. Aber das ist ja sozusagen eine Frage, mit welchem Mittel ähm, arbeitet man, um Dinge deutlich zu machen, kritisierbar zu machen und natürlich gegen sie anzuschreiben ein Stück weit. Würdest du das, würdest du das nicht so sehen? von, Also jetzt, ich will es jetzt nicht, wir können Titanic-History machen. Das ist ja, eine, ist ja ein generationeller Umbruch, der in ganz, ganz vielen Kreisen sozusagen passiert ist. Es, es, es äußert sich ja nur auf so einem Terrain. Ähm, und wenn, wenn sozusagen die... Ähm, also auch die wie Witze sozusagen generationell unterschiedlich sind, das ist ja ein richtiger Gap, also nicht, nicht alle und nicht jede und jeder, aber natürlich gibt es das sozusagen, diese Debatte begleitet doch sozusagen auch in der Linken und über was, wie lacht man, aber habe ich doch nicht so gemeint und soll doch genau das Gegenteil sein. Ist da nicht auch ein Kern von Wahrheit drin, zu sagen, durch Überzeichnung kritisiere ich auch etwas, Paula? Äh, ja, ist es, aber es ist es nicht immer. Also da muss man auch ehrlich mit sich sein und mit, seinen äh, Verwandten, weil Titanic. Äh, ich glaube nicht, dass die das immer in progressiver Absicht getan haben. Und ich glaube auch nicht, dass alle dezidiert links waren oder sind, ähm, sondern vieles wirklich höh, hö, hö, hö war und nach unten treten, wie man so schön sagt, und äh, rassistisch sein auf jeden Fall. Ähm, aber bestimmt auch mal das, was du die ihr da hoffst ähm, mit einer guten Absicht, ähm, ob das gelungen ist gerade, indem man irgendwie Begriffe reproduziert, die man nicht reproduzieren sollte. Ähm, darüber kann man auf jeden Fall streiten oder beziehungsweise kann man nicht darüber streiten. Es ähm, ist eigentlich völlig klar, dass das unnötiger, überflüssiger Scheiß war. Aber es gab ja auch komplexere Witze, die jetzt nicht nur also über Rassismus gab es ja auch komplexere Witze auch in der Titanic. Also ich glaube, da müsste man sich wirklich die Beispiele angucken. Und da, wo es einfach nur ja, selbst rassistisch war. Ähm, aber ich also ich finde auf jeden Fall, dass je nachdem, wer es macht und in einem Kontext, also ich mache das selber auch, dass ich Misogyne und ähm, Begriffe, die mir als dicke Person oder whatever ähm, mein Leben lang oder als Ossi an den Kopf geworfen werden, dass ich die auch benutze, um einen Punkt zu machen ne? oder um. um ähm, irgendwie ja, auch davon zu erzählen oder auch ähm, humoristisch dem zu begegnen oder umschreiben zu können überhaupt. Ähm, aber ja, da kommt es wirklich drauf an, wer das macht und in welchem Medium und in welchem Kontext. Und ich ich glaube, glaub, das ist eine Erkenntnis, die so ganz langsam auch durchsickert, ne? dass so da der Sprechakt oder sozusagen die Frage, wo ist der, wer ist der Sprecher, wer ist die Sprecherin, ähm, da wichtig ist. Und da ist ja auch sozusagen diese Aneignung von, auch von ähm, ja, diskriminierend gemeinten Begriffen total häufig, wiederum ne, da kann man sich schön einlesen ähm, ähm, wir haben so einen Podcast gemacht, Theorie-Podcast, zu Stuart Hall der genau das beschreibt, wie sich sozusagen marginalisierte Gruppen ähm, sozusagen versuchen äh, Begriffe anzueignen als Empowerment und sie gegen äh, quasi gegen die Unterdrücker zu wenden und ähm, damit dann zu arbeiten. Ne? Das ist ja, ja auch aber so Aber nicht, nicht nur als Empowerment, sondern so man kennt glaube ich, wenn man von irgendeiner Diskriminierung betroffen ist, dass jemand so drumherum labert. So, dich eigentlich klein machen will und rund, also irgendwie beleidigen will, aber nicht den Slur benutzt sozusagen. Und wenn du dem dann entgegen, das ist doch eigentlich, was du sagen willst, in, in, in einem Text oder in, in einem Bild oder so, dann kitzelt man das halt raus und kann dem der Person das viel eher spiegeln. Also ich glaube, es ist gar nicht so, dass ich unbedingt sagen würde per se, dass man sich Begriffe holen muss. Also das kann jeder Person halten, wie sie will. Aber dass man sie manchmal als Spiegel <lacht> benutzen kann, um der anderen Person klarzumachen, was sie eigentlich meint, sozusagen. Also ich, ich finde, es gibt ja nur ganz viele Beispiele, wie, wo Leute das tun. Ne? Das Slutwalk gibt es ja in, mhm. irgendwie als eine Bewegung, die sozusagen das aufgreift. Ähm irgendwie das N-Wort oder sozusagen hier Kenex Links Kenex gibt es sozusagen eine, eine Formierung, die sich sozusagen so aufgestellt hat, um, um genau damit zu arbeiten, was als ähm, sozusagen das da aufzugreifen und dagegen äh, zu, zu machen, um auch eine gemeinsame Identität aufzubauen und diese wiederum immer darin verlagerten Vereinzelungen und Personalisierungen sozusagen zu drehen und zu wenden. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie ähm, spannend. Also, Öske, ich würde dich noch mal fragen, wir haben, also wir sind Themenlog 4, ähm, äh, ist sozusagen, du verstehst gar keinen Spaß, ist ja so ein Standardargument, was ähm, dir, was allen sozusagen ent, entgegensteht. Ähm, ist das sozusagen ein Versuch, das, das Sagbare zu erweitern für die Leute, die das bringen? Oder dich zum Schweigen zu bringen? Oder was, wie würdest du denn dieses, ähm, oh, du hast gar keinen Humor, ähm, wie würdest du dieses Argument ähm, entgegnen, wenn du nett gefragt wirst. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir begegnet das gar nicht so oft. What? Hm. Krass. Ich weiß nicht. Ähm, also sicherlich habe ich das irgendwie mal gelesen oder so, aber es ist jetzt nichts, was regelmäßig, was ich regelmäßig lese. Sebastian, dir doch schon, oder? Also ich, ich nehme es wahr, natürlich. Ähm, und äh, ich, ich glaube, eine gewisse Humorlosigkeit geht mit dem Linksein tatsächlich einher, weil es sich ähm, als, als Gegner bestehender Verhältnisse immer so ein bisschen unentspannter lebt und immer so eine gewisse, ja, die, die, die Spannung, die drauf ist, die, die, die materielle wie die ideelle, die, äh, die lässt einen ein bisschen Humor verlieren. Es ist dann halt ein Humor, der von der Mehrheitsgesellschaft abweicht und auch abweichen muss und äh, ja, na klar, die die, die die rechten Memes über empörte Linke, die keinen Fahrspaß verstehen, das sind ja, das ist, das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Dagegen müssen wir uns nicht wehren, weil es eben eine Humorlosigkeit in, in, in diversen Bereichen einfach braucht, weil man sich wehren muss und weil man treten muss. Ja, diese Kritik auch total, dass Spaß gleich Spaß wäre. Also, ich habe jetzt einen Witz über Türken gemacht und du lachst nicht, deswegen verstehst du keinen Spaß. So, dass halt, dass das dass es irgendwie den Spaß gibt und der beinhaltet, dass, dass man Witze über Türken macht und dass, man, dass die lustig sind und wer darüber nicht lacht, der versteht den Spaß nicht. Und das ist ja nicht so. Also das ist ja schon inhaltlich insofern eine unsinnige Kritik. Wenn ich sie hören würde, <lacht> würde ich ihr so begegnen. Aber ist das nicht ein ähm, Internetding? Also meine witzigsten Momente hatte ich immer mit Linken und habe auch also die meisten meiner Freunde im echten Leben und Kontakte sind super witzig und alle links und also wir haben auch einen gemeinsamen Humor und also ich, ich finde das ist irgendwie so ein Vorwurf den es da mehr gibt und die Humorlosigkeit beobachte ich auch vor allem auf Twitter wenn man es überhaupt so sagen will ähm, wo es viel absichtliches Missverstehen gibt aber mhm. so ich will eigentlich auch nicht so boomermäßig sagen, das echte Leben und so, aber es ist schon, also Twitter ist schon nicht das echte Leben, so ganz ehrlich. Come on. Ja, natürlich, natürlich. Also auf jeden Fall. Und man, man, man, würde, man würde ja auch nicht mal ansatzweise irgendwie die, ähm, diese Wortsetziererei betreiben im echten Leben, die man halt auf Twitter betreibt. So. Deswegen hast du auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, die Kritik, Linke verstehen keinen Spaß ist, glaube ich, schon, ist, weil ich glaube, dass Rechte wahnsinnig gerne sich darüber unterhalten, und Rechte meine ich nicht nur jetzt irgendwie straight up Nazis, sondern eben die ganzen auch so, auch so konservative, reaktionäre Leute, ähm, dass sie sich wahnsinnig gerne darüber unterhalten, wie ähm, humorlos wir angeblich sind. Also sieht man ja in diesen ganzen diversen Debatten, so man, also es hängt einem ja komplett zum Hals raus. Was, was darf Satire in Zeiten von so in Zeiten von politischer Korrektheit? Kann man überhaupt noch Comedian sein? Und so also die ganzen Debatten. Ähm, und das macht denen halt, glaube ich, unfassbar Spaß. Da sind wir wieder beim Begriff Spaß, <lacht> weil ähm, weil, sie, weil sie sich damit eben als so zu einer Gruppe zugehörig fühlen, die dies besser hat, als wir Linken, die irgendwie gegen, gegen die Verhältnisse motzen und irgendwie ständig eine Fresse ziehen. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen eine Paradoxie manchmal? Also diese Debatte ist ja total groß, dass Rechte sagen, ja, früher war die Linke noch gegen die Verhältnisse und jetzt wird sie sozusagen voll spießig und so. Ähm, da gibt es ja sehr viele Beiträge in diese Richtung. Und also... Ich finde, ich, ich, ich wundere mich darüber, ne, dass das so, so hart gedroppt wird von, von, von, von so konservativ arrivierten Leuten, die denn quasi uns vor, Linken vorwerfen, so nicht mehr jetzt so freigeistig zu sein. Ja, aber die verstehen ja auch überhaupt nicht, was die Verhältnisse, TM, was das überhaupt bedeutet. Also deswegen würde ich mich damit ehrlich gesagt gar nicht groß befassen, dass die sagen, oh, ihr wart früher gegen die Verhältnisse. Du, du verstehst doch überhaupt nichts von den Verhältnissen. Doch, ich glaube, die beschützen sie sehr bewusst. Aber ähm, ähm, Thomas, die Frage... So, die, die, die Rechte macht ja sozusagen genau auch an solchen Fragen so eine Art Kulturkampf auf. Ne? So ein, ähm, also zu versuchen, genau an solchen Fragen ähm, ein Stück weit eine, eine, eine Spaltung herbeizuführen, eine gesellschaftlich, weil sie gesehen haben, dass sie da irgendwie Punkte machen können. In den USA, man sieht diese, diese Kultur-Issues, ähm, das geht sehr häufig ja da rein, dass die Rechte versucht, dort sich sozusagen als hier, da, bei uns wird man wohl noch sagen dürfen das kommt in Deutschland jetzt auch immer stärker was ist das für eine, für eine Strategie die sozusagen die Rechte da ein Stück weit organisiert, was, was ist sozusagen wie oder welche Beispiele erlebst du davon um das vielleicht niedrigschwelliger anzusetzen was, was erlebst du für Beispiele die dir da so ein bisschen den Schauer über den Rücken jagen naja, immer anfangen mit das birgt eine Teilwahrheit finde ich, es gibt es gibt Sektoren, über die würde ich niemals den Versuch machen, satirisch zu schreiben, weil das meiner Qualität nicht entspricht. Ich kann keine Satire über Nationalsozialismus schreiben. Ich weiß, dass Edgar Hilsenrath, den ich dafür anhimmel, mit seinem Werk der Nazi und der Friseur, oder meinetwegen auch Klaus Mann mit seinem Mephisto-Roman oder Heinrich Mann mit seinem Lidic-Roman und so weiter sich daran gewagt haben und es auch gelungen ist. Und sehr viel ist eben furchtbar misslungen auf diesem Sektor, insbesondere wenn die Autoren dachten, sie müssen so einen vom Nationalsozialismus unbefleckten, dem gesunden Menschenverstand frühenden Handwerksmeister zum. Ähm, zum Helden ihres Bühnenstücks oder ihres Romans machen. Das gibt verschiedene. Ich habe zwei Bücher in letzter Zeit geschrieben. In dem das eine handelt von linker Heimatliebe, das ist randvoll von Bränden. Also das lese ich das dritte Mal und muss immer noch lachen. So gut sind die. Und <lacht> das andere handelt jetzt äh, Störungen im Betriebsablauf. Handelt von der Pandemie und Corona und ich habe mich enorm schwer getan, es ist praktisch ein pointenfreies Buch. Ja, ich finde, jeder Satiriker sollte sagen, ich bemühe mich nicht immer Satiriker zu sein. Ich, das hat was Kasperhaftes, das hat was dem Positive Thinking ist, wenn man sagt, ich bin das nun mal immer. Das wird so peinlich wie die Partei. Das ist einfach peinlich, die müssen immer witzig sein. Das ist eine Zwangsveranstaltung, die ist furchtbar. Und dann ist da mal eine einzige Pointe so. Das, wenn ich mich einmal traue zu sagen, ich finde nichts gut an Corona, außer dass die Weihnachtsmärkte ausfallen, dann ist das eine Winzigkeit auf Seite 97. Ne? Da, also, ähm, und äh, das gibt so und um, damit haben die Recht Linke, die sich überfordert, fühlen, behandeln bestimmte Themen nicht satirisch. Es ist überhaupt keine Schande. Ich würde ja auch immer sagen, alle Satiriker sollten den Satz sprechen können. Unsere Methode unsere ist nicht die Königsdisziplin der Literatur, sondern ist eine Möglichkeit. Und äh, dass man aus diesem Wettkampf rauskommt. Bist du heute witzig, dann warst du gut. In jeder Bühnensache, die ich mit dem Trampert gemacht habe, waren immer zwei Stücke mindestens wo nicht gelacht werden soll im Saal. Nach derselben Methode, diese verfremdende Methode, Originalzitat und frei erfundener Kommentar, das ist ein bisschen geklaut bei Walter Benjamin und so. Egal, ähm, aber es waren immer zwei Stücke dabei, wo das gebrochen wurde. Das eine hieß der Abschiebeflug und der Abschiebeflug hat keine Pointe. Und das andere hieß der Brechmitteleinsatz nach dem Toten in Hamburg, hat keine Pointe. Ich finde, Lachzwang ist etwas Böses. Ist etwas Böses, weil wir doch oft auch beobachten, dass wir gerne Stoffe satirisch behandeln, aber überhaupt keinen Mangel empfinden, wenn wir sagen, dies und jenes möchte ich aus meiner Sprecherposition heraus nicht und wegen inhaltlicher Überforderung nicht, weil alles andere ist so, ich kann sowieso alles und gib mir ein Thema, ich mache einen Witz. Na, das ist unzutreffend. Äh, jetzt, ja, das ist okay. Voll. Und ich will noch was sagen, und zwar, ich glaube, dass das ähm, die Leute, die der Meinung sind, sie müssen immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche Satiriker sein, ich glaube, dass das die Leute aber auch mit der Zeit dann selber so ein bisschen ähm, dumm macht. So. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Martin Sonneborn, ich habe im Vorgespräch davon gesprochen, wo äh, der Interviewer ihn ausdrücklich aufgefordert hat, unsatirisch ihm seine politische Haltung zu erklären und er hat sich einen abgestammelt und hat irgendwie äh, gesagt er ist, er ist Humanist und man könne ja am, am Parteiprogramm der Partei könne man ja erkennen äh, ja wir sind jetzt nicht rechts und wir sind jetzt nicht konservativ und ich bin Humanist und ist so kann man das am Programm der Partei erkennen offensichtlich irgendwie schon wir, ja. wir haben es wahrscheinlich einfach nicht verstanden die clevere clevere Satire ähm, aber ja ich glaube dass das kein Zufall ist dass das ausgerechnet Sonneborn nicht mehr in der Lage ist, unsatirisch seine Haltung darzulegen, sondern, sondern dass das eben durch diesen, durch diesen Lachzwang dann irgendwann einfach... Kannst du in der Pause ja, jetzt, genau, jetzt müssen wir Genau, wir, ich wollte nur kurz einführen. Wir haben uns darauf hier auf dem Podium verein, äh, vereinbart, ähm, dass wir gleich eine dreiminütige Pause oder vierminütige Pause machen. Ähm, und danach geht es aber Viereinhalb. weiter. Viereinhalb wird herausgehandelt. Ich höre ich mehr. Ähm, genau, also dass wir gleich eine kleine Pause machen, ähm, die ihr dazu nutzen könnt, auf, äh, quasi auf, dem, äh, auf den Streams gerne auch noch ein paar Fragen zu stellen. Äh, ich würde gerne ähm, das quasi dem einen positiven Anreiz geben, äh, indem ich die erste Publikumsfrage hier sozusagen noch mal reingebe, bevor wir die Pause machen. Ähm, und zwar von ähm, es scheint eine längere Frage zu sein, aber die hier gekürzt aufgeführt wird von der anti verschwurbelten Aktion irgendwie im, im Netz, die eine Frage stellt, ähm, wo seht ihr sozusagen rote Linien ähm, also jenseits von Rassismus und so weiter macht also wo, wo seht ihr die Grenze bei dem, bei dem lächerlich machen von einzelnen oder Personen oder gesellschaftlichen Gruppen, ist das sozusagen eine, eine rote Linie oder macht ihr macht das lächerlich machen von Reichen, ähm, du bist doch der reiche Leute Diskreditierungs Account, oder? Oder? Ich bin kein Account, ich bin ein Mensch. <lacht> ich führe den reichen Leute durch das Ja. Ähm, habt ihr da gegen, also gegenüber Gruppen irgendwie, ähm, also das fand ich ganz interessant, die haben nämlich mal gesagt, ja, gegen reiche Leute, das sei ja auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. <lacht> ähm, Aber sie können sehr einfach aus dieser Feindlichkeit wieder raus. Genau, das ist, das, ist das Ding. Ich finde, ich finde, es gibt tatsächlich eine rote Linie bei ähm, einzelnen Persönlichkeiten und zwar ähm, so aussehen, aber aus, Sachen auch aussehen, die sie nicht ändern können. Ich finde zum Beispiel Frisuren sind Free Game. Ich finde und oder oder Outfits oder sowas. So ich hasse das, wenn man irgendwie sich mit seinen irgendwie mit seinen Internetfreunden friedlich, freundlich über jemandes Frisur lustig macht. Und dann kommt einer und sagt, das ist logistisch. Nein, es ist nicht logistisch. Es ist nicht logistisch, bei jemandem Frisur zu lachen. Frisuren sind ausgesucht. Ähm, Reicht sein. Also es kommt drauf ausgesucht. an. Also. <lacht> Weißt du, auch wieder etwas, was du nicht ändern kannst. Wenn man es ändern kann, darf man, dann hat man sich auch, der, wenn man, wenn man sich was ausgesucht hat, wenn man sich was angezogen hat, wenn man sich seine Haare irgendwie gemacht hat, dann hat man sich damit auch der Öffentlichkeit und der Lächerlichkeit auch preisgegeben. Ähm, was nicht geht, ist äh, keine Ahnung. Ich mache zum Beispiel einen frauenfeindlichen Witz gegen Alice Weidel, weil sie ist ja eine Nazifrau und Deswegen geht es. So, also so eine Vorstellung existieren ja auch irgendwie. Ähm, und das geht natürlich nicht. Ja, also genau, wenn, wenn, wir, wenn wir Frauenfeindlichkeit nicht haben wollen, dann wollen wir die auch nicht bei rechten Frauen haben, weil das man, man muss sich als Frau nicht, nicht seine Würde irgendwie verdienen ähm, oder, oder man, muss sich, man muss sich es nicht verdienen, dass man nicht sexistisch behandelt wird ähm, und genau, Frisuren. <lacht> <lacht> Frisuren sind. Äh, ja, wir machen jetzt die fünfminütige Pause, nur damit ihr. Durfte du jetzt Reiz nur Satz. ich antworten darauf? Aber aber Sebastian, willst du auch noch? Ja, okay. Ich, ja. Ich meine Frisur würde ich verteidigen wollen <lacht> an der Stelle, aber ansonsten hat Özge da, glaube ich, die richtigen Worte gefunden. Okay, dann machen wir jetzt eine ähm, fünfminütige Pause. Ich wollte nur sagen, danach geht es äh, interessant weiter. Wir haben, äh, reden nochmal sozusagen über die Rolle sozialer Medien. Und über die Frage von Humor, sozusagen ähm, Humor und Subversion, Limits und Möglichkeiten. Also machen wir nochmal fünf Minuten Pause und äh, sind dann gleich wieder da. Ähm, bleibt dran oder ähm, ja, wir machen eine kleine Pinkelpause. So, willkommen zur zweiten Halbzeit ähm, der Diskussion hier heute Abend. Äh, eine raucherinnenfreundliche Diskussion haben wir angeboten. Ähm, ich hoffe, an den Geräten kommt ihr jetzt auch so langsam wieder zurück. Wir schneiden diese Pause dann dramaturgisch raus. Ähm, ja, ähm, wir haben so also ein paar Fragen bekommen. Ich würde erstmal nochmal ähm, mit in der Runde Fragen äh, startend so die Linke, also ne, die Linke kann nicht mimen, habe ich vorhin gefragt. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, ey, hä, aber die Linke quasi hat doch das ganze Meme-Ding erfunden. Also ihr seht hier draußen im Foyer eine, eine Ausstellung von, von, von einem Brian Stauffer, einem amerikanischen Künstler, der sagt, sein Vorbild sei John Hartfield gewesen, der ja sozusagen mit den Mitteln der Montage, der Bildmontage, Bildtextmontage, ähm, Angefangen hat, sozusagen Dinge kritisch zu, sozusagen auf den Punkt zu bringen und damals in der Weimarer Zeit, Arbeiter Illustrierten Zeitung, ähm, äh, sozusagen so ein Massenmedium auch geschaffen hat, von links so quasi. Ähm, ist es so, sozusagen, gibt es da so eine, so, eine, so eine Traditionslinie von so quasi Memes von Hartfield, also eine Arbeitsthese, weil es soll eine Veranstaltung heißen, zerstört mir das nicht völlig. <lacht> ähm, Sozusagen so eine Arbeit, so eine Traditionslinie von, von John Hartfield bis, bis zu den zu den Memes im, im Netz heute? Gibt es da so eine... Helft mir? Gibt es da was? Du hast vorher John Hartfield gelesen, damit der extra damit die Frage kommt, ne? Ja, danke. Ja, ja, ja, ja natürlich. Klar. Ich habe tatsächlich... Ich okay, erst, nicht erste, Frage, genau, erste Frage, genau. Nee, ich habe letztens über so etwas Ähnliches nicht. nachgedacht, als es so um Memes ging den Ukraine-Krieg betreffend, wo sich Leute verständlicherweise darüber beschwert haben oder empört haben oder sich verletzt gefühlt haben oder wie auch immer, dass es das gibt, weil es ja so schrecklich ist mit dem Krieg, aber das gab es halt, ja, es gab halt einfach schon immer sozusagen, was das jetzt nicht, nicht automatisch gut macht, aber die Karikatur, die Montage, das gab es ja auch zu Kriegszeiten immer. Auch von jeder Seite, deswegen, ähm, ja, das war schon immer ein Mittel, also sowohl der Propaganda als auch der Leute, also der Leute, die drumherum schwirren. Ähm, ja, viel Spaß bei der Veranstaltung. Ey, aber das müsst ihr euch eins, also es gibt dieses das Bild von, ich wollte gerade sagen, das Meme von Hartfield, wo er sozusagen Hitler, mit dem Hitlergruß und hinter mir stehen Millionen, ne? Und ich fand, das ist, für mich war das so ein, so ein, wo ich so dachte, als ich das erste Mal über Memes nachgedacht habe, dachte ich, ja, krass, also das machen wir doch schon länger. Äh, aber okay, also Forschungsfrage ist akzeptiert. Wahrscheinlich am 13.10. wird es dazu eine Veranstaltung geben hier. Ähm, stay tuned. Ah, du wolltest auch noch mir retten? Ich wollte fragen, was, ähm, das ist wirklich nicht provokant gemeint, aber was, was der Mehrwert davon sein soll, wenn man wenn, oh, jetzt zu klären, ob wir uns das ausgedacht haben oder nicht. Das, das Meme. Hm. Nein, nur die Frage, ähm, ob es da so eine sozusagen eine, eine Traditionslinie gibt, auf die man sich beziehen kann, wo man auch vielleicht noch mal Inspirationen von kriegen kann. Also wenn man sich anguckt, wo hat die Linke sozusagen früher auch ähm, produktiv gewirkt und auch vielleicht ein bisschen innovativ gewirkt und was, was können wir davon heute lernen? Also das wäre so meine, meine Perspektive. Also macht es Sinn, sich da aus so einer Perspektive mit zu beschäftigen, ähm, um zu gucken, an was können wir anknüpfen? Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Frage. Aber, ey, ist meine Frage offensichtlich <lacht> nicht eure Frage, von <lacht> daher fair ja, Also es ist schon ein spannendes Thema, aber ich glaube, wir sind da gar nicht so, haben uns da, glaube ich, alle noch nicht so intensiv Gedanken zu gemacht. Ja, ich habe die, die Meme-Theorie, die man beim seinem ersten Meme-Internet, im wenn man es hochlädt, habe ich weggeklickt einfach. voll. <lacht> ja. Ich habe nichts durchgelesen dazu. Kein Literaturschlüssel. Okay, also, ähm, dann dann, dann sage ich mal so. Aber wir kommen schon noch raus hier aus diesem 13 13.10. 13. <lacht> könnt ihr euch dann vielleicht noch wir mal... Wir sitzen äh, dann im Publikum und ja, lernen was. Ja, oder ihr macht da irgendwie mit aktiv. Okay, der Auftakt ist brennend gut gelaufen. <lacht> ähm, wir, wir schauen einfach mal weiter. Ähm, es gab eine ganz lustige Szene in der Vorbereitung. Da hatten wir ähm, sozusagen, da fragte ich, Özge. Ähm, sag mal... Wie hat sozusagen das Internet eigentlich deinen Humor verändert? So, und dann sagt, nein, du hast nein. gefragt, wie hat das Internet den Humor verändert? Ah ja, ja genau. Auch und noch allgemein. Ja, ja und, und dann sagtest du? Dass ich dir das nicht sagen kann, weil ich 1997 geboren bin und ich nicht weiß, wie vor dem Internet irgendwas war, weil ich zehn Jahre alt war. <lacht> Genau, und das, das hat auf jeden Fall echt so eine, so eine Sache angemacht. Wir haben uns dann auf die Frage geeinigt, ähm, die, dass ich dir die stelle, ist, wie hat das Internet deinen Humor geprägt? Kannst du das sagen? Ja, ähm, ich habe mir keine Gedanken gemacht, das hätte ich vielleicht machen sollen, ähm, aber ich muss sagen, auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass ich, das ist jetzt leider nicht inhaltlich, insofern vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber alles, was zu lang ist, finde ich auch manchmal unlustig. Egal was, so Video, Text, okay, da halt so auf, dem Bild kann nicht lang sein, aber... Das ist bei der <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und auf jeden Fall merke ich auch, dass das einen Einfluss darauf hat, wie ich komme, ähm, die wahrnehme, die nicht im Internet stattfindet. Weil ich immer das Gefühl habe, hier wird, hier wird mein Wille überschätzt, einzusteigen. Und es ist nicht nur was, was irgendwie in mir drinnen stattfindet, sondern ich habe auch wirklich das Gefühl, also ich bin wirklich auch davon überzeugt, wenn zum Beispiel in einer Sitcom oder irgendwie irgendwas, wenn, wenn die Pointe, die Szene, in der die Pointe ist, zu lang ist, dann ist das ganze Ding verkackt so. Und ich glaube, dass da das Internet eine große Rolle gespielt hat. Sonst sicherlich auch so eine, so eine Art von In-In-Witze in in mehr vielleicht rein interpretieren oder auch so Witze so als ersten Schritt begreifen ähm, in einer in einer Reihe, an deren Ende eben die äh, Salonfähigkeit Normalisierung von etwas steht, was sicherlich auch nicht immer ganz zutrifft, muss man auch sagen. Also ne, es gibt halt ähm, es, ich habe sehr, sehr früh in meiner politischen äh, Sozialisierung irgendwie im Internet mal so ein Bild gesehen, wo so eine Pyramide irgendwie ist und unten ist so was weiß ich Sprüche. Auch Witze stehen da dann dabei oder irgendwie. Worte und dann ist in der Mitte ist so Gewalttaten und Hate Crimes und sowas und ganz an der Spitze ist halt so Genozid. Und damals dachte ich, ah ja, das macht Sinn, so funktioniert das also und heute muss ich schon sagen, okay, man muss auch irgendwo ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ja und das ist auf jeden Fall, glaube ich, so eine sehr internetige Sache, hm. die Kirche nicht im Dorf zu lassen. Ja, das, das, das stimmt, das bringt ja auch manchmal sozusagen die Generation, die nicht mit dem Internet sozusagen aufgewachsen ist, in echte Schwierigkeiten, das intellektuell zu erfassen. Ne? Ja, voll und vor allem auch, ähm, dass, dass ein Witz scheiße sein kann, auch wenn er jetzt nicht zu, zu einem Genozid führt. So. Also ich glaube auch, dass so, ähm, man, man muss, man, man, es braucht Abstufungen. Es ist Konsens hier, glaube ich, ist Konsens. <lacht> es, es, es braucht eben Abstufungen und man muss eben in der Lage sein, ähm, etwas zu kritisieren, ohne dass man sagt, es sterben übrigens Menschen deswegen. So. Und ich glaube, dass das im Internet irgendwie ein bisschen abhanden gekommen ist, diese Fähigkeit dazu, eben substanziierte und auch wirklich harsche Kritik zu üben, die auch die trotzdem reinballert, ohne dass man jetzt Sachen sagt, die einfach nicht stimmen. So. Es stirbt niemand wegen dem Witz. Äh, trotzdem sind Witze manchmal scheiße. Ähm, Paula, ich hätte eine Frage an dich. Ähm, ist der Weg vom Lachen über die Welt zum Zynismus ähm, und dem Einrichten in der Welt eigentlich Weiter? Schafft, schafft sozusagen Humor so eine emotionale Distanz, die wir irgendwie aufbauen, zum Grauen dieser Welt und ähm, ist, ist deswegen Humor vielleicht auch irgendwie einfach auch ein Problem? Da wird wieder die Richtige gefragt. <lacht> äh, nein, also ich glaube daran, also auch wenn ich vielleicht Unrecht habe, ähm, dass genau das Gegenteil der Fall ist ähm, und glaube, dass Humor was sehr einendes und schönes ist und für das es sich zu kämpfen lohnt und glaube dass erst wenn also vielleicht auch hot take aber wenn der humor irgendwie weg ist oder die, die mittel haben wir jetzt auch über ironie sarkasmus wir haben jetzt alles immer so in einen topf geworfen aber ich glaube wenn man dazu nicht mehr in der lage ist dann ist man wahrscheinlich erst zynisch aber weil ich das auch so gefühl halt wahrnehme wie wie auch ähm, weiß nicht andere gefühle also für mich Funktioniert Humor in der gleichen Schiene oder in einer ähnlichen Schiene wie ähm, sich betroffen fühlen oder weinen oder irgendwie so. Ähm, deswegen glaube ich das nicht, aber <lacht> ich bin mir bewusst, dass das vielleicht ein Glaube ist und dass ich vielleicht auch Unrecht habe, aber so ist irgendwie so mein Gefühl dazu. <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube, dass Humor sehr unzynisch ist. Ja. Ähm, ich, würde, kann ich, ganz kurz, ich würde gerne widersprechen. Mhm. Ähm, weil ich durchaus glaube, dass es schon was mit ein bisschen ein Stück weit sich abfinden zu tun hat oder haben kann, wenn man sich in einem Fort lustig macht und ich glaube, dass wir haben ja heute auch schon über Satire-Sendungen gesprochen und dass da das kann man an diesem Beispiel glaube ich ganz gut erklären, was ich meine, dass also die sagen ja immer und tragen das auch so als Auszeichnung vor sich her hier kriegen alle gleich ihr Fett weg. Hier werden alle gleich durch den Kakao gezogen. Und das ist alles ganz ausgeglichen. Wir machen uns über alle lustig, ist uns scheißegal, wer vor uns steht. Ähm, solange es die Mächtigen sind so und dann und mit die Mächtigen meinen die dann halt. Und, und was sie sich darunter vorstellen ist, wir machen mal, wir machen mal ein Stück über die Grünen und dann machen wir mal ein Stück über ne, und so. Ähm, und ich glaube, dass das eine ganz klare Absage ist an alles subversive, was Satire ja eigentlich sein kann. Weil man eben, wenn man das so in Form so einer, so einer demokratischen Aktion verpackt, hier wird sich über alle lustig gemacht. Alle Parteien, alle, was auch immer, alle Strömungen oder so. Wer sich über alle lustig macht, macht sich über keinen lustig am Ende. Und hat definitiv keine Kritik an irgendwas. Aber kann dafür der Humor was und die Satire? Oder oh, ist es da nicht die politische Einstellung dieser Leute, die das macht. Also, aber vielleicht muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Also du meinst ja so ein bisschen diesen, diesen öffentlich-rechtlichen Proporzhumor, mhm. ne? Der, den, den, so heute lachen wir über die Grüne mhm. und so. Dann, ähm, ich glaube, das, das, das, das verstehe ich schon, dass es, ne, das gibt ja auch da quasi Quoten und Kritik. Aber erlebt ihr nicht auch, dass gerade in, also gerade sozusagen Humoristinnen und, und Leute, ähm, die sozusagen auch im Fernsehen und sonst wo ähm, äh, auftreten, dass die eher in den letzten Zeiten viel politischer, viel angriffslustiger, viel konfrontativer und, und tougher geworden sind. Also mein Eindruck ist, der kräftigste Widerspruch gegen den Rechtsruck kommt sehr häufig, wird sehr häufig artikuliert aus diesen ähm, aus, aus diesem also sozusagen Milieu und ähm, ich finde da, der, der, der Böhmermann macht ziemlich häufig einen richtig guten Job und ziemlich so also alleinstehenden Job manchmal auch. Seine Journalisten machen. Seine Journalistin, das. ja, well, aber repräsentativ für alles. Aber sozusagen, dass ich mich den Eindruck habe, da ist, da ist was gekommen oder da entsteht gerade wieder was, wo, wo, wo dieses Milieu, wo, diese, das, wo das wieder auch überhaupt greift und nicht, nicht immer vielleicht sich in diesen... Ja, neoliberalen Schalala irgendwie sich auflöst, sondern wieder gesellschaftliche Position besteht und dass da vielleicht auch eine, eine Chance besteht, ähm, jede Spielart von, von Humor, Satire und ähm, Sarkasmus und so weiter wieder auch gesellschaftskritischer zu denken. Oder ist das nur so ey, gegen rechts ähm, oder seht ihr da sozusagen, aber seht ihr gegen rechts da nicht gerade auch was, was aus dem Milieu sozusagen artikuliert wird, Sebastian? Ähm als nicht ganz Unbeteiligter bei all dem habe ich da Bauchschmerzen, das sozusagen, dass jetzt öffentlich-rechtliche Satiresendungen unser Bollwerk gegen Rechts sind, weil das, das ideale Endprodukt von Öffentlich-Rechtlichen ist eine rot-grüne Regierung. Und dass eine rot-grüne rot Regierung nicht das Gegenteil eines, eines Nationalstaates ist, der, der, der faschistische, faschistische Strukturen hat, das haben wir schon gesehen. Und ich glaube, diese wenn wir alle Grün wählen und Just Vote, dieser, dieser linksliberale Anspruch, dass alles mit der Wahlurne zu regeln sei und man müsste nur genügend Witze über äh, Franziska Giffey machen und dann wird Deutsche Wohnen eignet, das ist halt falsch. Jedes geworfene Ei auf Franziska Giffey ist tausendmal effektiver als 100 Satiresendungen und 10.000 Tweets. <lacht> Ich wollte sagen, jetzt, jetzt haben wir unseren Outtake für das, für das äh, TikTok-Real. Ähm, äh, danke. Ähm, und ähm, genau, also die, das ist die Frage: was, ist, ähm, also was, was, was, kann, was kann da dieses Milieu leisten? Was kann die Kritik ähm, leisten, jetzt zumindest erstmal in der Verhinderung von, von, einer, von einer rechten, autoritären. Ähm, ja, ansteigend zur macht. Also siehst du da sozusagen auch eine politische Wirksamkeit tatsächlich, Paula, oder? Puh. <lacht> ähm, ich glaube schon. Ähm oh Gott, <lacht> das trifft mich jetzt äh, unvorbereitet, die Frage. Ja, wahrscheinlich schon, ähm, weil es ja Informationen weiterträgt und natürlich auf, auf, dem, auf dem Minimum Leute miteinander verbinden kann, ähm, die sonst vielleicht von bestimmten Sachen nichts mit bekommen würden oder so. Vielleicht ist der eierwerfende Mensch auch irgendwie durch so, sowas äh, überhaupt darauf gekommen, dass äh, Gefahr ein Problem ist oder so. Weiß man jetzt halt nicht. Ne? Also es kann natürlich einfach Leute erreichen und deswegen würde ich sagen, ja, nimmt man es halt mit und äh, als linke Person und äh, bietet on top noch mehr Sachen an und noch mehr Radikalisierung. Ich würde sagen, das sollte so die Strategie sein dahinter. Also ja, es ist Potenzial da, aber es muss halt was damit passieren. Ähm, Thomas, also du weißt ja, ich bin ja so ein, ein Freund von so Hegemonieverschiebungen und sowas und ähm, der, der Versuch sozusagen irgendwie Blöcke zu bilden, historische Blöcke, wenn es gut läuft, ähm, aber die, du bist da ja ein bisschen kritischer. Ne? Also was, ähm, inwieweit ähm, ist das nicht ein, ein Unterfangen sozusagen jetzt dass dieses, jetzt dieses angesprochene Milieu, so, so liberales, antifaschistisches oder gegenrechts ähm, aufgestelltes ähm, Bürgertum, jetzt humoristisches Milieu, wie auch immer, dass, die, dass das irgendwie eine wirkliche Wirksamkeit hat? Oder inwieweit ähm, verkleidet das eigentlich nur die ähm, Herrschaftsverhältnisse, die auch quasi in einem neoliberalen System sozusagen existieren? Und inwieweit verkleistert das vielleicht? Ähm, einfach sozusagen Widersprüche, die, die man jetzt einfach deutlicher offenlegen muss. Und ähm, kannst du da mit der Frage was anfangen? Schwer, ne? Also wenn ich mich charakterisiere, dann würde ich als Überschrift nehmen, wirk-ohnmächtig. Der Typ ist wirk-ohnmächtig. Das nehme ich nicht als Schande oder, oder da muss ich wohl besser werden, sondern das gibt es. Dass man auf den großen Lauf der Dinge, wirkwohnmächtig ist, dass man vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren kein Weg weiß in Ermangelung gesellschaftlicher Potenziale. Und dann, wenn das so ist, dann ist man eben negatorisch und schnitzt nicht auch noch aus Gründen des Selbstbetrugs ein Übergangsprogramm, bei dem man an allem denkt und das ein sowieso keiner klaut, sondern dann hält man eben nach dem Motto nur, naja, ein bisschen selbstüberhöhendes Motto haut man dann noch so rein. Wir sagen, nur das um das Hoffnungslosen der Hoffnungslosen ist uns die Hoffnung gegeben oder sowas. Das ist doch ein schönes Leitmotiv. Ne? Und macht seine Arbeit. So Und daran finde ich keine Schande, wenn wir einander mit Wohlwollen sehen. Und wissen. Solange es Linke gibt, also immer, wird es welche geben, die eher ihren Schwerpunkt auf theoretische Anstrengung, Arbeit am Begriff und so etwas legen und andere, die auch aus guten Motiven sagen, ich kann die Füße nicht stillhalten, ich muss praktisch intervenieren, ich will dieses Retten, jenes verschieben und sonst was. Entscheidend ist für mich die Frage, ob man, ob ich in diesem Film sozusagen das Recht habe, weit weg von Kürze, weit weg von Internet, weit weg von ähm, ähm, tagesaktuellem Kommentieren, meistens äußere ich mich so im Rhythmus von einem Jahr oder sowas, äh, äh, eine Wertschätzung äh, erlangen kann, wo sich um das Wort jetzt mal so zu strapazieren, wo sich Bewegungslinke aus meiner Klugheit bedienen. Also diese Klugheit unterstelle ich. Ich glaube auch, dass es sehr viele Fragen gibt, die man sozusagen in einer kurzen Parole oder dem Gefühl oder dem Zupackenden nicht begreifen kann. Das ist... Versteht ihr, ich kann jetzt ein paar einschüchternde Vokabeln so, was der tendenzielle Fall der Profitrate, warum das eine unhintergehbare Gesetzmäßigkeit in der marktwirtschaftlichen Produktionsweise ist, wisst ihr drei mutmaßlich nicht so gut wie ich. So. Trotzdem, glaube ich trotzdem glaube ich, es sollte ein Interesse daran bestehen. Es soll nicht euer Schwerpunkt oder ich, ich beanspruche schon gar nicht sozusagen das Prä zu haben und das andere sei nur die Handwerkelei, sondern aus wechselseitiger Wertschätzung so etwas anzunehmen. Wenn ich noch so ein Ding, weil du da so oft drauf angespielt hast. Ich arbeite an einer ziemlich für meine Verhältnisse an, meine intellektuelle Kante gehende Nummer, das heißt... Theorie der Bedürfnisse, Kritik der Bedürfnisse, Theorie der Bedürfnisse, was ist das überhaupt in der marxistischen Diskussion und in der Diskussion der kritischen Theorie? So, das kann ich nicht, das kann ich nicht, äh, bring es mal auf den Punkt, bring es mal auf eine Parole, sondern das ist wirklich schwer, weil wenn wir sagen, Satire hat eine Stoßrichtung nach oben gegen die Herrschaft, so hat Satire gleichzeitig immer eine Stoßrichtung gegen die von Herrschaft und gesellschaftlich Struktur hässlich gemachten Lohnabhängigen. Das ist keine Verlagerung gesellschaftlicher Probleme in die Subjekte, so nach dem Motto, du musst dich nur anstrengen oder nun konsumier mal vernünftig oder sowas, sondern das ist eine Gesetzmäßigkeit im Kapitalismus, der man sich stellen muss, die Verrohung der Menschen, die wir ja beobachten können. Wenn wir die nicht ansprechen, weil wir sagen, ja, aber die sind ja unten in der gesellschaftlichen Hierarchie, schneiden wir uns ein Stück Verständnis der Gesellschaft, in der wir leben, ab. So. Und ich kämpfe nur darum, dass man sagen kann, es gibt Sektoren, die kriegt man mit Satire und sowas nicht zu fassen. Die sind kompliziert. Und dann würde ich natürlich wahnsinnig gerne überreden, also sozusagen fesseln, dass wir ja eine Bedingung, sonst läufst du ja weg mal so zweieinhalb Stunden Programm anzugucken, wo die erste Pointe möglicherweise erst nach 17 Minuten kommt. Also, du wirst verrückt. Nee, Leute, Wir machen das anders, Thomas. Wir machen das so, wir machen einen schönen Abend, du machst so eine Lesung über einen tendenziellen Fall der Profitrate Nein. und <lacht> dann gibt es, Kommen nee, warte mal, Nein. und dann gibt es sozusagen dazwischen Seitenkommentare von euch beiden Nein, ist und dann... Weißt du, weißt Danny, du, nee, dann haben wir das, was du nicht willst, nämlich, äh, dass die, also, dann haben wir n, n viel Audience. Ich will nur sagen, ähm, wer sich zu diesem tendenziellen Fall der Profitrate und anderen Fragen. Das, das habe ich mir ebenso aus der Luft gegriffen, das war scheiße, dass ich auf die nee. Idee gekommen bin. Ja, aber warte mal, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich daraus einen Werbeblock zu bauen. Und jetzt versaust du mir das. Also, ähm, wer sich dazu informieren möchte, wir haben äh, jährlich immer Marx-Lesekurse, ähm, das Kapital, ähm, wo wir uns sozusagen damit auseinandersetzen, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, da könnt ihr immer gerne hingehen und äh, euch sozusagen das finanzielle Rüstzeug nehmen. Und Thomas, jetzt lass mir den Übergang. Ähm, also... Ich hab das vergessen, ich wollte was anderes sagen. <lacht> ich, ich musste mich dran klammern, das war mein Übergang. Ähm, die Frage, Sebastian, ähm, jetzt jetzt ist sozusagen die Frage, was haben, also was, wie, wie leisten wir sozusagen eine Gesellschaftskritik auf der Höhe der Zeit, so als, ähm, als Linke, die mit dem mit dem Zustand dieser Welt überhaupt nicht einverstanden sind, die wir sehen, ja der, der, der Krieg ist sozusagen ähm, sehr nah, ähm, war, er war nie weg, er war immer auf der Welt vorhanden, er gehört zum Kapitalismus wie das Gewitter in der Wolke sagte mal Jean-Jauré, glaube ich, ähm, dass dieser Krieg ist, ähm, ist da, wir haben die, die, die, die Klimaapokalypse sozusagen vor der Tür stehen. Wie, wie können wir Linken sozusagen Kritik äußern, die versteht, wo, was sind die Ursachen unserer, unserer, ähm, unserer äh, gesellschaftlichen Situation und gleichzeitig nicht, nicht sozusagen nur für so ein kleines Publikum sprechen? Wie, wie, wie, wie, wie, wie versuchst du das? Deine, dein, dein, dein Nachdenken über die Welt und dein sag mal, Postingverhalten, aber auch dein sonstiges irgendwie Verhalten. Du sitzt ja auch hier. Du, du, du, ähm, du gehst ja sozusagen auch in andere Debatten außer sozusagen die, die, die, die, die Takes auf Twitter und auf, auf, auf Insta. Ähm, wie gehst du damit um? Also in was für ein Verhältnis setzt du de, dein, dein, dein Handeln, dein politisches Handeln und dein ja, Postingverhalten? Um, linke Comedians sind immer in erster Linie Comedians und erst dann Linke. Und um, ein, ein Ereignis wie den Krieg in der Ukraine, der ist schwer auf 280 Zeichen zu bringen. Allein, dass der Krieg zum Faschismus gehört wie das Gewitter zur Wolke, Entschuldigung äh, zum, zum Kapitalismus gehört wie äh, der, das Gewitter zur Wolke. Das ist ja schon, das sind ja lo locker schon 160 Zeichen mal so grob überschlagen. Ähm, und ich muss ähm, mir auch selbst eingestehen, dass mein Intellekt und auch mein theoretisches Wissen letztlich dafür nicht ausreicht, um das angemessen und auch massenwirksam ähm, in Worte zu fassen. Und Über Massenwirksamkeit können wir alle von dir hier echt was lernen. Also ja, Massenwirksamkeit. Massenwirksamkeit polemisch, verkürzt, inakkurat, gemein, überhöht, ähm, übertrieben. Das ist mein. Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, also, also no offense, aber so, ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr davon. Also, wir brauchen natürlich auch die, die, die Analyse, das Tiefgreifende, die, die Reflexion über die Welt, aber wir brauchen doch auch die, die Frage, wie, wie, wie mobilisieren wir eigentlich die Menschen, für unsere Sache, weil, ey, Leute, die Zeit läuft weg, wir haben noch 10, 20 Jahre und dann, dann geht diese Welt sowas von äh, dem Berg runter, wenn wir, nicht, wenn wir nicht den Hebel umkehren und die, da was gegen Klimawandel machen und was das für Konsequenzen haben wird, wie dieses Land sich abschotten wird gegen, gegen die Menschen, die aus, der, aus, dem, aus, aus den Ländern, die un, unlebbar werden, hierher kommen wollen. Also was das für eine gesellschaftliche Herausforderung ist und da habe ich das Gefühl, ich bewundere, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie ihr das schafft, irgendwie da so ähm, eure Text zu nehmen und, ähm, und es schafft irgendwie sozusagen sehr häufig ganz viel Wahrheit auf ganz wenig Zeichen zu bringen. So, ne? Also ich finde also find die Frage, was wie, wie, wie, wie, wie kommt ihr, wie, wie schafft ihr das? Also wie, wie kommt ihr in die Richtung, dass ihr so eine, so eine Punchlines irgendwie habt, dass, dass ihr da irgendwie sozusagen so in die Debatten eingreift? Weil ehrlich gesagt unsere 280 Seiten Bücher, ähm, die ihr übrigens bestellen könnt, äh, zu diesen ganzen Themen, die werden überhaupt nicht so nachgefragt, wie das, was, was ihr tut, wie ihr das sozusagen irgendwie ähm, bekannt kriegt. Und wenn wir dafür ein bisschen hier Futter in der Stiftung produzieren können, super gerne. Aber ihr müsst... also so, da draußen, die Leute müssen das halt müssen das pushen und die, ihr müsst die Themen machen. Und ich was, wie schafft ihr das? Äh, <lacht> ähm, Sebastian hatte ja gesagt, äh, polemisch, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich habe in der Zeitschrift dieser Stiftung einen Text geschrieben zu Olaf Scholz vor einiger Zeit. Und da wurde mir von, das ist eine wunderbare, Ze ist eine wunderbare Zeitschrift, und ich habe wirklich auch gute Erfahrungen mit der Redaktion gemacht, aber da wurde mir von der Chefredakteurin der Satz rausgestrichen, wir müssen die SPD so behandeln wie jeden anderen Gegner auch. Und da wurde gesagt, das ist vielleicht ein bisschen doll. So. Das heißt, wollt ihr wirklich lernen von uns? Oder? <lacht> ey, ganz ey. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, dann sagt man sozusagen ein bisschen Touche, oder? Äh. Glaub ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen peinlich berührt ist. Ja, bitte? Ja, also schon. Sure. Ich glaube, ähm, davon zu lernen, ey, dass ein institutioneller Akteur andere Handels Handlungszwänge hat. Also, ähm, also, ich, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte nichts mit Eierwürfen auf Giffey zu tun, möchte ich hier in diese Kamera nochmal sagen, <lacht> mit sehr ernster Miene. Ähm, also, dass ein institutioneller Akteur natürlich andere, ähm, anderen Zwängen unterliegt als sozusagen freie Radikale. Well, ja, das ist so, das ist auch wirklich, also wenn man das mit, mit ähm, es gibt so ein schönes System, das versucht ein linkes Ökosystem zu analysieren, also Linke in so einem Ökosystembegriff zu analysieren und zu sagen, wenn wir als Linke erfolgreich sein müssen, wollen, müssen und wir müssen es, äh, dann müssen wir uns gemeinsam sozusagen als politisches Ökosystem begreifen. Da hat Thomas Ebermann glaube ich sozusagen seine Rolle, genau wie Rosa Luxemburg Stiftung ihre haben kann und ehrlich gesagt, wir führen sie lange nicht so gut aus, wie wir es könnten und das nervt mich und ich, ich arbeite da wirklich ein bisschen zu viel dran und viele, viele andere bei uns auch. Wir haben natürlich institutionelle Zwänge. Ob wir davon lernen können, als Rosa Luxemburg, ey, wir werden niemals die Punchlines haben. Ich kann die, also du kannst vergessen, A, habe ich nicht die Kreativität und B, könnte ich sie auch nie bei uns durchbringen. Wir können nicht so cool sein, wir können das nicht machen, wir können vielleicht ein bisschen Grundlage bilden. Mir geht es auch nicht darum, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung von, von, von euch oder von euch jetzt sozusagen lernen kann, sondern was wir als gesellschaftliche Linke, als Akteure, als Einzelpersonen von, davon lernen können, ähm, wie wir diese Auseinandersetzung besser führen können und ähm, im besten Fall nicht besser, nur besser scheitern, sondern auch wirklich das Ruder rumreißen. Und Ich, ich, ich meine damit jetzt nicht, mich oder uns als Stiftung, wie wir davon lernen können, sondern wir als Audience hier, wir als Leute, die sozusagen in den, in, ins Handgemenge, in das gesellschaftliche Handgemenge reingehen wollen. Und da, glaube ich, können wir schon irgendwie sehr viel, und ich will da auch ehrlich gesagt viel davon lernen, aber nicht nur für uns, sondern für alle, die sozusagen hier im Publikum stehen. Ehrenrettung einigermaßen? <lacht> wow, okay, okay. Das ist ja vielleicht einfach auch schon mal eine ganz wertvolle Erkenntnis, dass man eben diesen Zwängen unterliegt. Dass man, ich bekomme ja mit, dass die Partei, die Linke, die Stiftung, auch, aber auch andere Akteure halt immer mal wieder neidisch auf unsere Reichweiten gucken. Auf Sebastians sicherlich noch sehr viel neidischer als auf meine. Auf alle. Ähm Und ja, ich glaube, dass eben da die Erkenntnis mal einsetzen sollte, dass ihr es eben nicht machen könnt, wie wir. Nee, die Erkenntnis ja. ist auf jeden Fall da. Ich wurde heute erst okay. gefragt, was, was, was die Linke, nicht die Partei, sondern die Bewegung von mir über digitale Kommunikation lernen könne. Ähm, ja, ja, ist, ist, ist berechtigt, oder? Naja, ja klar, aber, aber das meine ich, ja, also ist dann da wirklich die Erkenntnis da, dass man es eben nicht, dass man es eben als Institution irgendwie nicht so machen kann wie eine Einzelperson? Also ich glaube schon, ja, also äh, zum Beispiel... Thomas hat gerade, ich möchte was? gerne wissen, was Thomas ja. gerade denkt. Ich leide Wort, noch wo? unter meinem blöden Beispiel von eben das. Aber, das, also jedenfalls, ich ich, also, ich, ich habe hier kein kompliziertes Wort gesagt, um anzugeben, sondern eigentlich wollte ich, ich, wollte, ich wollte, ausdrücken, eigentlich, dass, dass, dass dieses... Das Satirische muss für mich einen Hintergrund haben, der das Bedrohliche kennzeichnet. Wenn ich das am Abend nicht hinkriege, ob das eine Theateraufführung ist oder wo ich selbst auf der Bühne bin, wenn ich nicht hinkriege, dass unter dem Lachen die Bedrohung sichtbar werde, dann, dann werde ich zum Spaßvogel. Das wollte ich andeuten. Und das hat mit dem tendenziellen Fall der profi gar nichts zu tun. Ähm, was ich sagen wollte ist, das hat doch einen inhaltlichen Grund. Wenn eine Partei langweilig linksgrenzianisch ist, wenn die das nun mal ist, dann kann sie keine negatorischen Positionen zur gesellschaftlichen Entwicklung machen. Es, es ist doch viel besser, sie bleiben so Redlich wieder trocken, wie sagen wir, Herr Rieksinger oder Herr Bartsch, als die beiden würden auch noch versuchen, Spaß zu machen. Also das würde ich ja viel mehr fürchten. Stell dir mal vor, die, es gibt doch dieses Ritual. Politiker werden manchmal eingeladen bei der Verleihung des der Talk, der mich wieder den tierischen Ernst. Müssen Sie witzig sein. Ne? Das ist in Aachen ist das, glaube ich. Das, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Da, da musst du eine Stunde Gregor Gysi beim Versuch vor diesen Karnevalsdeppen Humor nachzuweisen, beobachten. Das ist, das ist unerträglich. Da, da möchte ich Ihnen lieber sagen, mach ein schönes Investitionsprogramm. So, Das ist zwar auch Quatsch, aber macht das oder sei auf der Seite der streikenden Kollegen oder sowas. Aber nicht sowas auch noch. Wenn diese Politiker vorgeführt werden, so in diesem, das gibt auch so im, im, im mittwoch und so, ne, dann wird der Adder gemacht, dann sind die da, weil der Mensch, der Politiker muss das Kostüm anziehen, dass er Humor hat. Wenn er durch den Kakao gezogen wird, geht die Kamera auf ihn und er muss lachen. Das ist doch furchtbar, da würde man doch sagen: Schwänz das lieber. Nein, du kannst das nicht. Lass das. Das hat doch eine inhaltliche Komponente. Wenn, wenn, wenn Leute denken, dass man doch den, die Marktwirtschaft sozial gerecht gestalten sollte. Dann kann da nur sowas rauskommen wie Rik Singer. Ja, also ich, ich bin ja ganz, ganz glücklich, dass du nicht den politischen Aschermittwoch der Linken äh, kennst und wahrgenommen hast. Aber ich, ich glaube, ähm, ich, würde, ich, ich würde würd vielleicht noch mal sozusagen an dieser Sache von dem, von dem Ökosystem sozusagen äh, anknüpfen. Ähm, also vielleicht ist es ja sozusagen wichtig, dass es sozusagen, also dass innerhalb der Partei Die Linke äh, es die Möglichkeit gibt, genau Räume zu schaffen, um, um, um an der Kritik, an der, der Verhältnisse sozusagen anzusetzen. Und es ist jetzt ein bisschen so eine nicht spaßbefreite Rolle zu sagen. Ähm, ich glaube, es ist mega wichtig, dass, dass es da eine gesellschaftliche Kraft gibt quasi als Nicht-Parteimitglied. Ähm, ist es mega wichtig, dass es einen Ort gibt, der sozusagen diese Räume für gesellschaftliche Debatte offen hält, wie es die Linke tut. Und alleine das Sprechen über Antikapit nicht-kapitalistische, antikapitalistische Wirtschaft, Sozialist Sozialismus als Wort und Begriff in den letzten 20 Jahren überhaupt in der Debatte gehalten zu haben, ich glaube, das ist ein historischer Verdienst dieser Partei. Und deswegen ist es bitter zu sehen, wie der Zustand gerade ist. Und glaube ich, eine große Herausforderung, nicht nur für die Mitglieder und Teile der Partei, Entschuldigung, das ist kein moderativer Beitrag, ähm, ähm, dass, dass diese Partei jetzt so nicht krachen geht. Und das meine mein ich jetzt mit allem ernst, weil das einfach die Grundlage davon ganz vielen Dingen ist, die, die wir auch hier heute Abend hier veranstalten können und anderem. Ne? Also wir sind direkt finanziell abhängig vom Wahlerfolg der Linken ähm, als Rosa-Luxemburg-Stiftung. Äh, äh, okay, andere finden es schade, wenn die weg ist, okay. Also auf jeden Fall... Ähm, ja, Scheißsache, von der man abhängig sein kann. <lacht> fair enough, fair enough, fair enough. Ich glaube aber, es ist ja nicht nur die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich glaube, es, ist, es, ist, es, ist, es betrifft die ganze gesellschaftliche Linke in ihrer Konstitution, wie sie jetzt gerade ist, wie wir sie kennen und ähm, dass die sich ändern muss, das glaube ich, obvious. Ähm, aber die, die, ich glaube, die ganze, ganze Konstellation, dass überhaupt eine gesellschaftliche Ordnung jenseits des Kapitalismus in der gesellschaftlichen Debatte zu tun hat, ähm, ist hat, glaube ich, sehr viel mit der Existenz dieser Partei und dem, der, der, der Frage. Und ich glaube, alle, alle Kritiken äh, sind, haben sozusagen Kerne von Wahrheit und ähm, jede Politikerin, jeder Politiker hat unterschiedliche Kompetenzen, ähm, aber sie haben Kompetenzen und sie haben sozusagen über Jahres geschafft, hier sozusagen das Kursfenster offen zu halten, das, glaube ich, alle, also viele andere gesellschaftliche Interventionen aufsetzen konnten. Und ich, ehrlich gesagt, mir wird es gerade ang Angst und Bange zu sehen, dass das so gerade so heftig krachen geht und ähm, zu sehen, was das für Auswirkungen hat, sehen wir in, in anderen Ländern, wenn wir nach Frankreich gucken, was passiert, wenn sozusagen eine sozialistische Partei auf zwei Prozent ist, wenn wir nach Italien gucken, wo die, die, der zer völlige Zerfall der kommunistischen Partei und ihrer Nachfolger sozusagen dazu den Boden bereitet hat, da ist ja jetzt fünf Sterne Kasper irgendwie lustig rumlaufen und ähm, das sozusagen das politische gesellschaftliche System einfach nur weiter nach rechts erodiert. Tut mir leid, das ist jetzt wirklich kein moderativer Beitrag gewesen, aber das macht mir richtig Angst zu sehen, wie läuft das denn mit der gesellschaftlichen Zuspitzung, auf die wir zulaufen, wenn es keine artikulierte gesellschaftliche Kraft der Linken gibt, die nicht wie die Grünen ist, die nicht wie die Grünen sagt, hey, ähm, wir müssen die Welt ändern, aber äh, ihr müsst alle selber bezahlen. So, und ich glaube, das, ähm, das ist eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Und ich glaube, irgendwie, es ist eine ne, ne Frage, die wir, glaube ich, als, als, als gesellschaftliche Linke auch an die Partei Die Linke stellen müssen in den nächsten Monaten. Ähm, dass die linke Partei, die ganze linke Family da einen Job zu erledigen hat, ähm, ich glaube, das müsst ihr denen auch sagen. Also ich nicht, aber ihr. Ähm, wenn sie einen Job für euch zu erledigen hat, für das, was ihr gesellschaftlich wollt, dann müsst ihr das jetzt fordern. Mein Take. Aber ich äh, glaube, da gab es noch irgendwie Beiträge von Links. Äh, Meldung. Äh, genau, also ein bisschen, ja, nicht so humormäßig der jetzt Beitrag, aber, ähm, also meines Ernstes. Ja, ich würde allerdings sehr große, ein sehr großes Fragezeichen setzen hinter, das tut auch schon wieder überhaupt nichts humormäßig zur Sache, ne? aber dass jetzt Die Linke zuständig wäre dafür in diesem Land, äh, das Debattenfenster aufzuhalten für, für Antikapitalismus gerade, also, naja, würde ich da mal sagen, wenn man sich, wenn man sich anguckt, was, was, was da von der Spitze speziell zu dem Thema so gemacht wird und gesagt wird. Also es ist, es ist ja nicht falsch, was du sagst deswegen, aber man muss halt, finde ich, auch die Dinge beim Namen nennen und keine Ahnung, Dietmar Bartsch saß bei Ulf Poschert auf der Couch und hat ihm gesagt, natürlich wollen wir nur ein paar planwirtschaftliche Elemente einführen in, den, in die Marktwirtschaft, so äh, ja, das passiert, <lacht> so that happened, äh, das ist also das ist die Partei von der wir reden, so und und kein Mensch kein Mensch in der Partei hat irgendwas gesagt zu diesem Auftritt und gesagt sag mal Dietmar, so ähm, ja, ich glaube, dass sich kritisch gegeneinander äußern in der Partei ist nicht die Mangelware, die wir gerade... Nein, ähm, aber na, natürlich, nicht, natürlich nicht, natürlich nicht, aber trotzdem kann man doch mal fragen, hat, warum war gerade deswegen, gerade weil man sonst bei jedem Scheiß äh, aufeinander rumhackt, warum äh, gehöre ich denn dazu, dann nur Grillenzirpen? Wenn, wenn Dietmar Bartsch äh, mit, mit, mit Ulf Posch hat irgendwie Hände schüttelt, warum ist denn das auf einmal das eine Thema, wo alle... Upsala, nicht, ich, war ich, war ich nicht dabei gewesen, habe ich übersehen oder so... Ja, ich glaube, also, ja, ich glaube, ähm, jetzt haben wir das nicht, Podium, auch, für, die Frage, ich, für, für, das Podium für die Frage, glaube ich, ich glaube, für das Podium die Frage haben wir das Podium, jetzt ein bisschen falsch zusammengesetzt, ja. äh, weil da müsste jetzt hier jemand nochmal ein bisschen eine andere, ähm, ähm, einen anderen Punkt, glaube ich, drin machen, um zu sagen, äh, ja, so sieht es im Parteiprogramm aus, äh, da steht demokratischer Sozialismus und so weiter. und so fort. Eben, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du meintest, die Linke hat das Wort Sozialismus irgendwie äh, eingeführt oder, oder, was weiß ich, hochgehalten oder so. Ja, aber mit dem, mit dem, mit, mit dem Zusatz demokratischer Sozialismus heißt das am Ende leider in der Praxis oft Sozialdemokratie. Und das können wir einfach sehen. Also Das braucht man ja jetzt nicht irgendwie wegreden oder so. Das ist einfach die Realität. Ja, also inwieweit Sozialdemokratie und... Ähm, also klar, dass, also, dass, dass wir von einem, von, also von einem Block sprechen, der sich hier in dieser Partei formiert hat, der sozusagen von enttäuschter Sozialdemokratie ähm, bis hin zu, sagen mal, radikalen sozialistischen Kräften reicht, das ist sozusagen, das, ist das Grundrauschen, was diese Partei sozusagen ein Stück weit ausmacht und konstituiert. Und ähm, ich glaube, also da, ich sag mal neu, dass man das dass Sozialismus und Sozialdemokratie gleichermaßen als unmöglich charakterisiert werden im, im neoliberalistischen Zeitalter. Ähm, schafft vielleicht ein paar Allianzmöglichkeiten. Ähm, ich finde die Frage, die Thomas von aufgemacht hat. Ähm, sozusagen nach welchen Übergängen kann man da eigentlich noch suchen und nach welche Forderungen. Ne? Thomas hat sich dem Übergangsprogramm verweigert. Ich glaube die Frage nach ähm, Einstiegen, die man hier formuliert und artikuliert, wichtig ähm, und ja, ich kann, ich kann jetzt nicht als Explainer für die Linke di dienen. Ne? Da, da gibt es andere Leute, lernen. die das so viel cooler viel cooler und viel ähm, all professioneller machen. Daphne, vielleicht wenn du zuschaust, nächstes Mal laden wir dich ja auch ein, wenn du nicht auf dem Retreat bist, das Wochenende. Ähm, ich glaube, dass, dass wir da dieser Partei auch einen unheimlichen Fundus an coolen linken Leuten haben, die, ähm, die sozusagen da eine Zukunft repräsentieren können und die, die eine Möglichkeit, eine Chance brauchen, das unter Beweis zu stellen. Ich glaube sozusagen, dieses ein bisschen... Ja, man kann jetzt sozusagen auf Einzelnen so Sachen rumhacken und Leuten rumhacken und ähm, ganz ehrlich, das der tun. Parteivorsitzende ist nicht ein Einzelner. Nee, ist und, nicht wenn der, der Parteivorsitzende. und wenn der... Mit whatever, er ist halt ein hohes Tier, so das ist nicht ein Einzelner. Janine Wissler ist die Parteivorsitzende also, der Linken. Aber egal, ähm, sozusagen, das ist jetzt ja auch irgendwie sozusagen eine, eine, eine komplexe Diskussion, die auf jeden Fall, die wir, glaube ich, führen müssen als Rosa Luxemburg Stiftung, aber auch als Gesellschaftliche Linke irgendwie mit der Frage, was... Was ist sozusagen, was ist Zweck, Aufgabe der Partei Die Linke? Und das wird auch kommen, das findet auch statt in der ähm, angesprochenen Zeitschrift Luxemburg. Finden da regelmäßig Diskussionen ähm, statt über die Frage, was ist die Herausforderung, vor der wir stehen? Und ich glaube, sind, da sind vielfältige Meinungen kontrovers auf jeden Fall vorhanden. Könnt ihr euch ein Heft am Eingang mitnehmen? Auch die Meinung, in dass die SPD unsere Gegner sind. Die Meinung ist nicht vorhanden. Ah, Doch, die Meinung ist schon vorhanden. Also, es ist doch völlig klar, dass in der Linken total viel Verschiedenes passiert. Also das merken wir auch im Internet schon, wie kompliziert das ist. Und ich bin also wirklich sehr viel mehr bei dir. Und ich finde es super zynisch, wie Leute gerade den Fall der Linken auch irgendwie, manche auch bejubeln, ich sage nicht hier auf dem Podium, aber ich sehe das im Internet viel. Ich finde das eine absolute Katastrophe und für mich ist das eher so ein Schmerz, wenn ich, wenn ich das sehe, was diese... Parteibonzen da in Talkshows die ganze Zeit sagen, während ich halt gerade im Osten so viele coole Leute kenne und das eine Katastrophe ist, wenn ich mir vorstelle, dass es keine Linke mehr gibt in Chemnitz, Dresden, Görlitz, was auch immer, die irgendwas noch reißt, die... Uns hilft bei Demos, wo wir Geld beantragen konnten, wo wir in die Linksjugendräume rein konnten, wo wir einen SCS hatten und uns natürlich auch gestritten haben um allen Scheiß, aber es ist eine absolute Katastrophe und beschissen und ich bin auch eher dafür, dass wir irgendwie versuchen, das zu erhalten mit der größtmöglichen Kritik und auch mit Humor und aufeinander losgehen, aber das, ich sehe das auch eher als so ein Ökosystem. Und wir müssen das irgendwie machen und wir müssen uns auch dazu bekennen, Linke zu sein. Wir müssen nicht in die Partei, aber das Wort links auch erhalten. Und ja, jeder, jede macht, was sie kann und manche machen Agitationen im Internet, machen Witze, manche ähm, machen Stiftungsarbeit, manche schreiben, also was du gesagt hast, aber unbedingt weitermachen ähm, und nicht zynisch werden, ja. Ich wollte, ich wollte mich auch nicht ja. verstanden wissen als die Stimme auf dem Podium, die die Partei untergehen sehen will. Nein, natürlich natürlich müssen wir gar die Partei nicht. halten. Ja. Natürlich, natürlich genau. müssen. Ja, ja, ja. Natürlich muss es, muss es die Partei geben. Aber es wird jetzt gerade so, als ob du alleine wärst nein, mit nein. dieser Meinung. Und es nein, nein, ist überhaupt nein, nein, nein, nicht natürlich, so. muss Partei, also natürlich muss es natürlich muss auch die Stiftung geben. Natürlich muss es auch die Zeit. Thomas geben. hat auch das schon muss gelesen werden. werden. Vor allem. Ähm, man muss sich mit den Publikationen befassen auch. Ähm, ja, und ich finde es auch voll wichtig, was du sagst. Jeder hat seine Aufgabe. Es gibt, es gibt die Theoretiker, man muss denen zuhören, man muss hingehen zu den Lesekreisen, man muss lesen, was die schreiben. Es gibt die Witzleute, man muss gucken, was die machen. Man muss nicht immer über alles lachen, was die machen, aber so. Also, ne, dass man sich auch miteinander auch befasst und auseinandersetzt und mit dem, mit dem Werk der Genossen. So. Sebastian, du hast gerade noch angesetzt. Ja, du tatst mir mega leid. Also, mit äh, zu diskutieren ist nie funny und du bist so... Und du bist so 5 oh, cm kleiner geworden <lacht> Sorry. Was soll ich, ich sag mal so, ich kriege hier Schmerzensgeld, ähm, deswegen ist das fair enough. Aber ähm, ich krieg, also im Sinne von, du bist. Ja. Ähm, ja, ja, es ist auf jeden Fall vor allem ein völlig unge, ungeahnter Punch so gewesen. Aber auf jeden Fall ähm, hat es mich trotzdem gefreut, also ich kriege hier das Zeichen, wir haben es 21 Uhr durch, ähm, dass wir diese Diskussion jetzt an dem Punkt ähm, erstmal Unterbrechen. Ähm, das Wort. Ein versöhnliches Wort von bitte. Ebermann. Oh Gott. Jetzt hier bitte die Kameras auf Thomas. Das hat einen komischen Dreif gekriegt. Ich wollte wirklich nicht ausdrücken, dass ich deine Arbeit nicht wertschätze. Wir kennen uns so lange und es ist. Äh, du hast dafür gesorgt, dass diese vier Leute hier sitzen und was halbwegs gelungen ist, diskutieren. Und das ist wertvoll also darum geht es nicht es geht mir darum ich möchte etwas anderes das, das etwas anderes festhalten und das lautet Subversion wenn man den Begriff ernst nimmt also Subversion bedeutet ja die Ambition zu haben dass die Menschen nicht funktionieren das ist Subversion das, Dafür gibt es viele Worte, die große Verweigerung und die Weigerung und so weiter. Aber Subversion ist der, ist der Versuch mit künstlerischen Mitteln dafür zu sorgen und wir, wir scheitern jeden Tag daran und geben den Anspruch nicht auf, dass die Menschen nach unseren oder nach meinen Aufführungen am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen. Das ist immer wieder mein Anspruch und ich weiß, ich, ich stelle oft situative sogenannte Betroffenheit her, die aber leider nur bis zur Straßenbahnstation reicht und dann kommt das alltags wieder. Nun, das eine ist Subversion und das andere ist sozusagen die, die, die gesellschaftliche Welt, in der wir halten, ein Stück milder zu gestalten, als sie bei voller Entfaltung der Barbarei wäre. Das zweite billige ich euch wirklich zu, Subversion geht programmatisch nicht. Und das ist, glaube ich, keine Beleidigung oder das ist nicht Entzug von Wertschätzung, sondern das ist eine analytische Kategorie. Das sollte wirklich nett sein. <lacht> Also sozusagen, wenn das schon das nette Outro von Thomas ist, dann ähm, besucht mich morgen früh in meiner Kneipe. <lacht> ähm, also, äh, ich glaube trotzdem, dass wir jetzt an dem Punkt äh, sozusagen die Diskussion äh, beenden. Ich würde mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch Vieren, dass ihr da wart, ähm, dass du, Thomas, sogar ein, einem Kabelbrand entkommen bist und äh, aus Hamburg hier deinen Weg hergefunden hast dass ihr da wart, euch in die Diskussion begeben habt. Ich fand, das war eine anregende, kluge Diskussion mit der gebotenen Schärfe, mit den, mit den Herausforderungen, die sozusagen, glaube ich, Linke, linker Humor sozusagen erzeugen und dass wir da alle, glaube ich, in der, in der Situation sind, dass wir irgendwie viel darüber nachdenken müssen, wie kriegen wir die Linke nach vorne, Aber jede und jeder auf ihrem Platz und auf sozusagen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen und ähm, die Herausforderungen sind auf jeden Fall groß und sie werden nicht kleiner in den nächsten Jahren als, als gesellschaftliche Linke. Und äh, diese Konferenz soll so ein bisschen so, ein, so eine Möglichkeit sein, sich auf dem Weg dorthin zu vernetzen, sie, miteinander zu kooperieren und euch gegenseitig sozusagen in Verbindung zu bringen. Weil ich glaube, die, die, die Chance, die große Chance, die wir als Linke haben, die Rechte nicht haben, das ist eine Idee von Solidarität zwischen Menschen untereinander. Und das heißt sozusagen in digitaler wie in klassischer ähm, in digitaler wie in klassischer Manier, dass wir sozusagen miteinander uns entwickeln, gemeinsam Kämpfe führen und im Erleben gemeinsame Stärke entwickeln. Und ich glaube, so das ist die Idee, die wir auch hier mit diesem, dieser Konferenz versuchen wollen voranzubringen und auch als quasi Vernetzungsort für linke Influencerin, linke Medienaktivistin, wie auch immer, dienen wollen und versuchen wollen, ähm, darüber über die Widrigkeiten, Probleme und Schwierigkeiten weiterzusprechen. Morgen früh um 11 Uhr, ähm, ist, das ist, glaube ich, keine große Verweigerung im engeren Sinne, wenn ihr morgen früh um 11 Uhr wieder hier seid, sprechen wir zum Beispiel über das, die Frage von kollektivem Influencing? Wenn es darum geht, was machen wir eigentlich als soziale Bewegung mit Einzelpersonen, auf die das angelegt ist, wie, wie influenzen eigentlich sozusagen soziale Akteure, soziale Bewegungen und Organisationen? Und da wollen wir gemeinsam darüber in die Diskussion gehen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir, wenn, wir, wenn wir in solchen Netzwerken aktiv sind, die so auf Persönlichkeit angerichtet sind. Und da haben wir jetzt, glaube ich, heute auch viele Impulse sozusagen mitgenommen. Was können sozusagen Einzelpersonen vielleicht besser? Was können Bewegungen von ihnen lernen? Und wie kann man sozusagen sich miteinander? ins Verhältnis setzen und wie kann man auch ein Stück weit ähm, in sozialen Bewegungen, Machtkonzentrationen und äh, quasi ja, so herausgehobenheit äh, unterbrechen. Das ist sozusagen eine Frage für morgen und da gibt es viele andere spannende Workshops, aber da möchte ich euch gerne noch mal zu einladen, dass ihr da äh, morgen früh den Weg aus den Federn findet und ähm, danke euch allen, dass ihr da wart und auch an den Bildschirmen, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, betet für mich, dass keiner der angesprochenen Chefs hier irgendwie diese Aufnahme findet und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.